Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 405. Mein Name ist René. Außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Die Frau Patricia. Hallo. Und der Herr Basti. Gute und Grüße. Heute mal wieder in äh, etwas kleinerer Runde, trotzdem ein Haufen an äh, Themen, die wir dabei haben. Und ich muss gleich am Anfang erstmal äh, Grüße, wie versprochen, loswerden. Und zwar an den SGE Appleboy, an Asphaltitis, an Superheld, Alex13, Darth Maul, Rennguppi, äh, Schlappekicker, SGE-Fan, Markus Reif, Adler, IH AGFHG1, keine Ahnung. SWE ja, <lacht> Schwarz-Weiß, Gude Ei, der lange PZ und Zico 2608. Das sind alles die, die ähm, in meinem Absage-Tweet für letzte Woche das Wort erraten haben, was ich vergessen habe. Kennt ihr das manchmal, wenn man der Meinung ist, man hat einen kompletten Satz geschrieben und guckt beim, beim zweiten Draufgucken stellt man fest, die Hälfte der Worte fehlt. Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, das geht uns ja manchmal allen so. Das geht uns manchmal allen so. Diesen kurzen Aussetter hatte ich letzte Woche. Das waren die Menschen, die das richtige Wort äh, erraten haben. Und da waren auch noch ganz schön andere äh, Kreationen dabei, die ich jetzt teilweise nicht wiederholen will, weil sie vielleicht nicht ganz jugendfrei für die Sucherzeit sind. Anyway, ähm, das ist nicht das Einzige, was uns per Twitter erreicht hat. Per Twitter hat uns ansonsten auch ganz viel... Ähm, ja, Zuspruch erreicht, nachdem die Eintracht letzte Woche angekündigt hat, ähm, einen eigenen Podcast zu starten ab diesem Freitag und das Feedback, was wir von euch da draußen bekommen haben, war grandios per Twitter, per Facebook, in den Kommentaren, per Mail. Also ganz viel Zuspruch finden wir ähm, großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Und wie wir diesen Podcast inhaltlich finden, da können wir gerne drüber reden, wenn mal so zwei, drei Folgen passiert sind. Ich finde, man sollte dem Ding eine Chance geben und das machen wir auch. Und ja, hören uns das mal an und ihr könnt es da draußen auch tun. Und dann kann man sich ja dann mal drüber unterhalten, wie wir das so finden. Und bis dahin würde ich sagen, lassen wir das Thema erstmal dabei. No? Genau. Ja, wie, wie gesagt, um über ungelegte Eier brauchen wir nicht sprechen. Die, wir haben zehn Jahre Erfahrung, die sollen erstmal liefern. Grüße. <lacht> <lacht> Diese kleine Spitze konntest du dir jetzt nicht verkneifen, ne? Nö, kann ich nicht, aber muss ich auch nicht. Ja, ja genau, muss man nicht. Wir sind hier, äh, wie hast du so schön geschrieben, das Original seit 2010. Ja, durchaus. Ne? Also das ist ja dann doch schon eine ganze lange Zeit tatsächlich. Richtig. Aber gut. Genau, aber von daher lassen wir es mal auf uns zukommen. Und falls die äh, Kollegen vom... Ähm, von der Eintracht betriebenen Podcast und Bock haben auf eine Crossover-Folge. Ich glaube, das kriegen wir auch noch irgendwie gelöst, das Thema. So. Dann lasst uns doch vielleicht auch noch mal ein bisschen über äh, tatsächlich gespielten Fußball äh, laufen. Habt ihr euch die äh, letzten Spiele der Euroleague und der Champions League angeguckt eigentlich? Tatsächlich nur das Champions League Finale habe ich mir angeschaut. Den Rest nicht so wirklich. Also okay. Das Finale, verloren. Wie sagt man dann Boah. <lacht> Also der tut ja auf vielen Ebenen wie, ey. Keine Ahnung, ich kann nicht so viel bayerisch, aber ist ja klar, also natürlich ein Leckerbissen für all die fußball und die dem Fußball natürlich sehr, ja, wie soll ich sagen, nahegestellt sind, kann man ja. mir vorstellen. Basti, hast, hast du es denn gutiert? Nee, es war eher so das Gefühl, das war eher die Macht der Gewohnheit zu denken, ich habe, weiß nicht, wann ich das letzte Mal Champions League Final nicht geschaut habe. Deswegen schaue ich es mir mal an, aber es ist, fühlt sich halt mal ein bisschen merkwürdig an. Was halt gut ist, wenn schlimme Dinge passieren, das muss man halt auch mal erwähnen, wenn wenn man nicht ganz so drin ist, dann sind auch Dinge, die einen ärgern würden und zwar, dass Thomas Müller irgendwas gewinnt, die sind da nicht ganz so schlimm. So, Also ich habe mir dann halt gedacht, jo, ist gut, schalte ich halt ab, ignoriere ein bisschen den Aftermath, den es dann in der Presse haben wird und so, also ich weiß nicht. Also Für mich fühlt sich zumindest nicht wie ein Triple vom FC Bayern an, was weiß ich nicht mich an anderer Stelle vielleicht ein bisschen geärgert oder irritiert oder keine Ahnung was hätte. Das war einfach, alles so ein, ich äh, alles ein egal, egal. Ne? Ja, also klar kannst du dir den Fußball anschauen und du vergisst es zwischendrin auch ganz kurz, dass da keine Zuschauer sind, wenn da irgendwelche geilen Kombinationen sind oder das Spiel war ja tatsächlich auf, von der Intensität her auf einem hohen Niveau, das kannst du schon. Aber ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt ein EKG-Gerät äh, angeschlossen hätte, wären da glaube ich keine großen Ausschläge drauf gewesen, in keine Richtung. Patrizia, ist dir? Ja, ähnlich. Also es lief und ähm, also generell glaube ich sogar fast alle Spiele, aber halt mehr so nebenbei, ähm, weil der Fernseher halt an war, während man was weiß ich was gemacht hat. Aber ähm, ja, das Finale habe ich mir auch angeguckt, war jetzt aber auch überhaupt nicht emotional drin. Also es lief halt Fußball und ich habe auch nicht so wirklich realisiert, dass es jetzt gerade ein Champions League Finale ist. Das war halt irgendein Spiel, was gerade läuft und das haben halt die Bayern gewonnen. So, das war es dann auch wieder. War jetzt nicht besonders mitreißend oder so, auch wenn es schon hin und her ging, aber ja. Es ist so spannend, ne? weil irgendwie ich war, war im Urlaub und habe eigentlich gedacht, okay, man guckt sich dann die Spiele so ein bisschen an ne? und ich weiß noch, das erste Spiel, was ich mir im Urlaub so gerade in den Urlaub reingefahren angeguckt habe, war dieses komische... Dieses absurde Spiel der Bayern, die äh, da wirklich den, den FC Barcelona komplett vernichtet haben. Und da habe ich schon gedacht, okay, naja, also selbst aus, einer, selbst aus einer sehr neutralen Haltung ist das natürlich jetzt schon eine Demontage. Ja, natürlich ist, ist auch klar, dass es nie so ein krasses Ergebnis gegeben hätte, glaube ich, mit anderen Voraussetzungen, vielleicht Hin- und Rückspiel. Da kommt diese Einzelspielregelung dazu, dann hast du noch, bist du, glaube ich, nach spätestens nach 4-0, 5-0 bist du eh komplett demotiviert. Auch keine Fans, du hast nichts, was dich irgendwie noch so ein bisschen pusht. Dann kommen dann solche Ergebnisse zustande. Und dann habe ich eigentlich schon gedacht, okay, naja, vielleicht kommt man doch so rein und ich, wie der Basti das ja gesagt hat, ich gucke tatsächlich immer sehr, sehr gerne sogar Champions League Finals und habe dann tatsächlich nur gehofft, dass irgendwie nicht die ro roten Bullen aus Leipzig da reinkommen, also dass mir dieses ja, das Ungemach, äh, ja, spannend, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, verwehrt bleibt zumindest und das war ja dann auch der Fall und irgendwie habe ich gedacht, okay, geil, naja, Paris, Bayern, das klingt schon mal auf dem Papier nach einem guten Spiel war es ja tatsächlich auch, aber es hat mich halt überhaupt nicht emotional berührt. Also selbst die so, so, selbst die absurdesten Spiele im Finale, wenn, wenn du dann Fans ankommen siehst, du siehst, welche Hoffnung die haben, welche, welche Gefühle die in sich tragen. Weil natürlich ist es ja für jeden Fan einer Mannschaft, dass ein Champions-League-Finale kommt, was Besonderes. Und sei es nur, selbst wenn es dann nur drei Fans gibt oder sowas. Ne? Aber das ist ja dann doch schon was irgendwo was Magisches, weil so ein Champions-League-Finale ist ja das Größtmögliche, ähm, was du als Verein irgendwo jetzt mal erreichen kannst. Aber davon war halt nichts da, weil du im Vorhinein habe ich nichts davon gespürt, selbst viele Bayern-Fans und auch die äh, wohlgesonnenen Bayern-Fans, das, das hat sie auf Twitter, das war alles so business as usual, wir freuen uns mal einen Tag und dann war wieder gut. Oder habt ihr das anders erlebt? Nee, also es war jetzt auch in meiner Wahrnehmung nicht so lang anhaltend. Es hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das für die auch schon so ein Stück weit ja, egal ist in der aktuellen Situation. Ich glaube, dem einzigen, dem es nicht egal war, waren die Marseille-Fans, die sich darüber äh, sehr gefreut haben und die Straßen, durch die Straßen gezogen sind. Mhm. Aber es da nicht das, auch dieses, dieses schöne, äh, dieses Video hier von ähm, Paillet, der dann da irgendwie das, äh, das, das ähm hatte er ein Trikot oder das, das äh, Logo von Paris, wo dann der Stern oben drüber war und hat das dann quasi weggenommen und dann war das Marseille-Logo unten drunter, dann hat er so mit dem Finger so angezeigt, so, nee, nee, nee, ihr nicht. Fand ich sehr lustig. Ja, aber ansonsten hat Marvin es schon gut beschrieben. Es fehlen halt auch diese Bilder vorher und nachher so. Alleine, dass du dich aufregst, dass da zu wenig Fans im Stadion sind und zu viele Karten an Sponsoren gehen, gehört auch zu dem ja. Champions Finale dazu. So. Das ist allerdings richtig, ja. Ja, so dass du dich aufregst über die Hanebämpel, die du da siehst. Ne? dass du dich genau. über die. Weißt du, der, ganz ehrlich, wir, wir, unsere Emotionalität wäre ja insofern schon mal was anderes gewesen, indem wir uns auf der einen Seite über die Commerz-PSG-Fans, die jetzt für 3.000 Euro, weil sie es halt mal haben, sich da ein Ticket ergattert haben oder so, weil denen eh alles scheißegal ist, irgendwie, weil sie so irgendwo, keine Ahnung, aus dem Wüstenstaat kommen und dann eh, eh vollkommen irrelevant. Du es gesponsert bekommen oder du, äh, du ärgerst dich über die ganzen Schlapphüte, die die ganze Zeit, die, die ganze Zeit entweder nur äh, Uli rufen oder die die ganze Zeit irgendwie ah, Thomas, Thomas, ja, so der Thomas Müller Fanclub. Also aber selbst die, die waren ja nicht da. Also das heißt, wir hatten auch, wir hatten wenig Projektionsfläche am Ende. Und dann ja. ist es halt irgendwie ein Spiel, bei dem der, der Bessere vielleicht gewinnt, aber das ist halt komplett klinisch und tatsächlich auch nicht mein Spiel. Also das ist, interessiert mich dann einfach bedeutend weniger. Ja so kann man es zusammenfassen, es ist nicht so, dass man, also ich lehne es auch nicht komplett ab, weil man hat ja trotzdem gespürt dafür, was sollen die machen und wir haben ja auch schon ausführlich darüber gesprochen, bevor es losging, was wir davon halten und was man beachten muss und da muss man ja sagen, das ist gut gegangen, es gab keine großartigen Dramen, die sich abgespielt haben, es gab Befürcht die Befürchtungen, die es vorher gab und diese Neiddebatte in Anführungszeichen und ob das Schaden verursachen wird und so weiter, sind die sind ja alle nicht eingetreten. Ja. Aber wenn du, wenn du, wenn du, da differenzierst zu denken, okay, wie viel Prozent ersetzen wir das von dem eigentlichen Normalzustand, ist es klar, dass ich dachte, okay, das wird auf gar keinen Fall mal über die 50 Prozent gehen. Aber dass es so wenig über die 20 zum Beispiel geht, hätte ich bei mir nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dann schaue ich es halt so. Wie Marvin, Marvin hat ein gutes Beispiel gebracht. Wenn du zum Beispiel die Spiele im Urlaub schaust, laufen die auch oft so auf so einem Screen. Und dann guckst du die so ohne Ton, weil da wahrscheinlich noch irgendwie was anderes ist. So würde sich so ein Spiel ja anfühlen. Aber nicht mal das war's. Also es ist trotzdem so, dass Corona sehr, sehr, sehr viel erdrückt. Gerade was dieses drumrum betrifft und gerade auch diese merkwürdige Terminierung, die dann da war. Dass du plötzlich im Hochsommer eine Champions-League-Turnier hast, dann, mit, dann war das ein Turnier. Da wusstest du nicht, wie gehen die einzelnen Spieler damit Also es waren so viele Unwägbarkeiten, die es bei mir auf jeden Fall so gemacht haben, dass es mich nicht krass interessiert hat und ich ein bisschen ängstlicher sogar bin, wie das ganze nächste Jahr jetzt wird, wenn wir wieder, werden bestimmt gleich über die Antwort sprechen hier in diesem Rahmen. Ist zumindest die Idee, ja. Hm. Wie, wie so, also, ich meine, so eine kleine Idee hatten wir, aber da war das alles auch noch neu und dann haben wir gedacht, gut, jetzt gucken wir mal. Also, mich da jetzt darauf einzulassen, dass das der Alltag ist, fällt mir weiterhin sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schwer. Ja. Du hast gerade eben angesprochen, Turniersituation. Ich fand in der Konstellation diese Turnierthematik, dass du das irgendwie relativ eng beieinander liegend und dann halt auch wirklich ein Spiel hattest, ähm, hat so ein bisschen geholfen, aber es blieb halt trotzdem eher so ein so ein nebenbei äh ja, Thema. Bei mir auch. Also, wenn ich was geschaut habe, dann war das tatsächlich eher nebenbei und wenig drauf fokussiert. Da ging es dann noch so ein bisschen. Aber so richtig, ja, schwierig. Ja, ja. Und da, Patricia, du hast ja auch die meisten Spieler auch wirklich gesehen, auch dahin führen, ne? Ja, also, gesehen ist halt wirklich so eine Sache. Es ist halt, man hat es irgendwie eingeschaltet und hat man sich vielleicht bei manchen Partien sogar vorgenommen, hey, ich gucke das jetzt. Und dann irgendwie so nach 15 Minuten schon wieder nebenbei irgendwas anderes gemacht, weil es einfach, es hat einen nicht so gefesselt. Und die einzigen Spiele, die ich wirklich so einigermaßen gut verfolgt habe, waren die, als Lyon noch drin war, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt so meine einzige Hoffnung, dass die vielleicht ins Finale kommen und das dann noch irgendwie so ein Charakter hat. Hey, es war halt nicht PSG oder nicht Bayern oder Man City oder einer derer ja. Vereine. Ja, aber hat, hat, der, halt hat ganz gewesen. gut funktioniert bis zum Halbfinale, aber ähm, ja, die habe ich mir noch ein bisschen intensiver angeguckt, aber jetzt auch weit davon entfernt, wie ich ein Spiel gucken würde in normalen Verhältnissen. Man sieht ja auch, wenn man jetzt die Bayern-Fans sieht, die sich zum Teil ja auch ja, so ein bisschen gefreut haben, so das kann ich ja auch verstehen, ich meine, dein Verein hat halt ein Triple geholt, aber Klar, Logo. Hm. Ähm, letztendlich war das ja auch nicht so. Ich glaube, es war bei keinem so wirklich die Freude, die es gewesen wäre. Weil selbst das ist ja, selbst für verwöhnte Bayern-Fans ist das ja was, worauf die so hinfiebern, weil ein Triple ja jetzt auch nicht jedes Jahr passiert und dass das dann halt in so einem Rahmen ist, ähm, ja, ist halt bitter, also ja, Ist es nicht selbst, es selbst nicht, bei den Gewinnern halt ist halt alles so gedämpft halt durch diese Situation momentan und das ist schon echt bitter zu sehen. Ist es nicht tatsächlich so, dass, dass äh, die, diese Reibung auch bei der, bei, bei, auf deren Seite fehlt? Also, so nach dem Motto, äh, also dass die es ganz gerne vielleicht anderen reinreiben würden. Ich glaube, es ist halt mittlerweile auch der Gegenseite dann egal. Also ich meine, ja, normalerweise naja. man ja denken ja, vielleicht so die Dortmunder oder so, die sind dann extrem sauber, aber ich glaube, auch die hat es dann zwei Tage später schon nicht mehr gejuckt irgendwie. Ja, natürlich. Also, ich meine, du brauchst, das ist ein emotionsgetriebener Sport und die. Emotion kommt natürlich in dem Fall auch ganz viel dadurch, dass du halt eben auch äh, äh, Neider äh, hast, Leute, die es dir nicht äh, die es dir nicht gönnen oder die halt einfach aus welchem Grund auch immer dagegen äh, sind und das fehlte ja äh, komplett. Also wo wie, sollen denn auch die, auch klar, wenn das für die jetzt etwas ähm, etwas vielleicht nicht etwas ist, was jedes Tag passi äh, passiert, aber denen fehlen natürlich auch jegliche Emotionen. Du hast keinen, der großartig irgendwie drauf eingeht, weil sie halt auch sagen, ja gut, der eine Katarverein gegen den anderen Katarverein verein who cares? Ja, du bist nicht im Stadion, du hast auch sonst irgendwie nichts. Feiern darfst du da auch nicht. Zwei Wochen später hätten sie abends wahrscheinlich ja noch nicht mal ein Bierchen trinken dürfen, weil es ja jetzt nicht mehr erlaubt ist in München. Also, ja, wird dir das jetzt auch nicht großartig interessiert haben. Aber dann gehen wir doch mal genau dazu weg, weil Basti hat es ja eben schon angesprochen, hat schon durchaus die Befürchtung, dass sich das jetzt noch so weiterzieht, weil irgendwie haben wir ja ein bisschen, zumindest in der letzten Saison, damit gelebt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie fertig machen und dann vielleicht wird es in der nächsten Saison jetzt schon alles besser. Aber das Problem ist, wir tragen diese Emotionalität oder die Fehler, äh, die, das Fehlen der Emotionalität ja tatsächlich auch gerade schon ein bisschen in das, was aktuell kommt, oder? Also, keine Ahnung, mir fehlt ja, so ein bisschen. Sagen sag wir mal so: bei dir. Mal. Die Linie geht halt stark irgendwie nach unten. Ich sag mal jetzt in der in dem Fortführen der alten Saison kamst du ja noch irgendwie so aus diesem Thema, du hattest Spiele mit Zuschauern. Du warst in einer gewissen Euphorie. Es ging noch um was. Du hattest auch für uns jetzt ja noch dieses Thema mit dem Euroleague-Rückspiel. Also da waren ja schon noch so ein paar Dinger dabei, wo du zumindestens allein durch die Entscheidung, die da auf dich zukommt, noch irgendwie Emotionen aufbauen kannst. Dann ist es für mich zumindestens ja so immer mehr nach unten weggeblätschert. Jetzt hattest du dann diese kurze, aber vorhandene Sommerpause und jetzt läufst du ja in so ein Ding rein, wo du ja noch nicht mal irgendwie so dieses hast, Du so nach dem Motto, es geht noch um irgendwas, weil du ja am Anfang von 34 Spieltagen schließt. Also wie willst du denn da jetzt irgendeine Art von, von Anspannung für dieses Thema jetzt gerade aufbauen, wenn du gefühlt auf so einer Linie bis die unter 10 Emotionslevel irgendwie gerade ist bei dem Thema? Ja, aber was Marvin beschreibt, ist genau das. Also es ist gar nicht so, dass ich denke, ach, gucken wir mal, wie es wird. Sondern ich merke aktuell schon, dass es nicht so ist, wie es normal wäre, weil eigentlich jetzt diese Sonderheftezeit anfängt. So, oh, geil, Kicker, Sonderheft kommt am Freitag. Ey, Freunde, Sonderheft ist schon draußen. Wer kommt, Transfers, dann nervst du deine Freunde mit irgendwelchen absurden Gerüchten, dann überlegst du dir, wer spielt wo. Das passiert alles schon noch. Also, ich will auch nicht, dass man das falsch versteht. Es ist nicht so, dass es mir komplett egal ist, aber es ist mir halt egaler als sonst und ja. auf eine Dramatik, die ich so nicht gedacht hätte. Und das merkst du aktuell. Jetzt wäre eigentlich die Zeit. Es geht bald los, bald das DFB-Pokal. Da würde man sich eigentlich schon freuen, dass man da wahrscheinlich hinfahren würde. 1860 attraktiver Gegner, attraktives Stadion, wo man hinfahren würde. Wäre ein bisschen was los. Die hätten auch irgendwie Fans hier. Also es wäre auf jeden Fall würde das ein geiler Tag werden. So, das fällt schon mal weg. Dann hast du irgendwie das erste Heimspiel gegen Bielefeld, wo du denkst, ach geil, da siehst du alle Leute mal wieder im Stadion und Eintracht gegen Bielefeld könnte man eventuell den Saisonauftakt sogar gewinnen. Also du würdest mit einem positiven Erlebnis bei gutem Wetter hoffentlich in die Saison starten. Tag auch schon weg. Dann hast du durch Corona weniger Geld. Das heißt, die Transfergerüchte gehen eher in so eine ängstliche äh, Haltung. So zu denken, na, lieber soll jetzt keiner gehen, aber die großen Sprünge wird es nicht mehr geben. Das heißt, diese drei Faktoren sind schon mal alle negativ behaftet. Und da bin ich gespannt, weil... Am Anfang hat sich das so angefühlt, oh Gott, keine Ahnung, mein Haus ist abgebrannt. Kurzer Schock, aber lass gucken, wie wir das wieder aufbauen können. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ja, nee, du wohnst jetzt in diesem abgebrannten Haus. So. Das dauert halt, bis das aufgebaut ist. Und in diesem augen zu und durch war ich die ganze Zeit, habe gedacht, wir gucken, und es war ja auch spannend. Wir haben ja auch hier drüber diskutiert, wir gucken, was das mit uns macht. Und Marvin und ich haben ja zum Beispiel das bremen -Spiel auch live begleitet mit Fußball 2000 und da kam schon Emotionalität auf. Also da weil die Eintracht gewonnen hat, da sind wir schon abgegangen, als da was passiert ist. Aber es ist halt die Ausnahme. Also es ist ich weiß nicht, wie sie es anfühlen wird, wenn die Eintracht zu Hause gegen Bielefeld spielt und man das halt mit der erlaubten Anzahl an Leuten vom Fernseher schaut dann. Also kann ich Mit der, wie noch nicht auch sagen. immer, erlaubten Anzahl. <lacht> das ist halt das ja. Schlimme, du weißt ja gerade gar nichts. So, ich meine, wir haben jetzt noch jo, in zwei Wochen, zwei, drei Wochen geht es dann tatsächlich los mit dem Spiel. Für mich ist es momentan auch gerade extrem tote Zeit. Ne? Also du hast ja eben gemeint, normalerweise, wenn wir jetzt über Spieler sprechen, die jetzt werden wir ja auch gleich noch, keine Angst, also die Leute, die jetzt zuhören, wir werden gleich noch mal ein bisschen darüber sprechen, aber dann kommt jetzt der Corona-Hammer, der tatsächlich auch auf unsere Stimmung so ein bisschen gedrückt hat, weil die großen Verpflichtungen, die man vielleicht die vielleicht einen auch anzünden könnten die sind momentan eh nicht die sind weiter fern du bist eigentlich froh wenn du nicht irgendwie die, die die Herzstücke deiner Mannschaft irgendwie noch verlierst ja also irgendwie ist das eigentlich eher so nein nein nein ich will alles behalten wir können auch genauso in die Saison starten hier hier hast du meine Karte nimm das sofort ja also es ist mir denn tatsächlich lieber wenn wir jetzt mit einer Brief und Siegel gibt und sagt hier, ähm, hier keine großen hier mal, ich, mehr ja Keine Ahnung, wenn jetzt der, der einer Typ von der Sesamstraße kommt und sagt, hier mein Freund, ich habe diesen Saisonstart für dich, willst zu ihn haben? Und Dann würde ich sofort sagen, ja, nehme ich sofort, genauso mit dieser Mannschaft, weil keine Ahnung, was noch kommt. so ja Schwierig. ey. Wer weiß, vielleicht finden wir irgendwo unter dem Kopfkissen noch 700 Millionen, dann können wir noch Messi aus seinem Vertrag rauskaufen. der sollte mal schön ein, äh, ablösefrei sein. <lacht> Aber gut. Naja, wir sollten uns gar nicht so negativ, wir, wir, wir äh, hangen uns jetzt schon in einen Strudel der Negativität, aber vielleicht, äh, René, hast du doch ein paar schöne Dinge für uns, die du uns kredenzen kannst, damit wir da besser drauf sind. Die Patricia ist auch so verdächtig ruhig. Ja, <lacht> das ist äh, vielleicht auch einfach, ja, äh, schwieriger äh, Zeitpunkt. Ja, wir hatten ja gerade eben schon gesagt, äh, lass mal über, über Spieler auch äh, reden. Und ähm, da tut sich ja jetzt dann doch so ein bisschen was, wir hatten ja schon befürchtet, dass es dauern wird, bis ein bisschen was passiert Jetzt haben wir zumindest mal ähm, eine, eine Laie, die heute noch verkündet wurde, als nicht zu uns kommt, sondern abgeben. Wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass Jovelic ja so ein bisschen drunter gelitten hat, dass da ja auch die, die Liga, an die er verliehen war, auch relativ früh den Spielbetrieb eingestellt hat, und ihm so ein bisschen Spielpraxis fehlt und dass es ihm eigentlich gut tun würde, noch mal ein weiteres Jahr verliehen zu werden. Wir hatten so ein bisschen drauf geschielt auf so zweite Bundesliga, also irgendwas, was halt irgendwie nahe dran ist. Das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, aber er wird für ein Jahr ähm, verliehen an den Wolfsberger AC, ähm, seines Zeichens Erstligist in Österreich, der sogar in der nächsten Saison, in welcher Art und Weise auch immer das dann nachher stattfinden wird, in der UEFA, im UEFA-Pokal spielen darf. Also vielleicht sogar für Jovelic nicht nur Spielpraxis in der Liga sammeln, sondern sogar international, was ja prinzipiell jetzt auch erstmal gar nicht schlecht ist für die Entwicklung. Oder? Marvin? Ja, also ähm, klar, ich habe es ähm, ja schon mal kurz bei Twitter angeschrieben, äh, angesprochen. Ähm, grundsätzlich hab ich's mir, hätte ich es mir ja natürlich auch gewünscht, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, ihnen die Zweitliga zu verleihen. Äh, Basti, du hattest ja irgendwie auch schon mal ein bisschen was irgendwie über be be Bekannten, Freundeskreise gehört, dass das ja eigentlich wie schon angedacht gewesen wäre. Jetzt, dir, jetzt der Wechsel äh, nicht in, zu, zu einem Zweitligisten, sondern tatsächlich hin zu einem ja, Verein, äh, der auf jeden Fall gut ist, der schon einige ähm, auch auf eine neue Stufe gebracht hat. Da wurde letztes Jahr beispielsweise jemand ausgeliehen von Bremen, der sich jetzt wahrscheinlich in den Bremer Kader einfügen wird, weil er dort gut gespielt hat. Herr Wosbacher erzählt ja auch beachtliche Erfolge, beispielsweise gegen Gladbach, erzielt und auch in der Liga sehr gut unterwegs gewesen. Für mich ist halt das Problem, die Liga, die, halt, die ich nicht großartig als äh, über, übermäßig gut bewerte, muss ich ehrlich sagen. Aber der Bonus kann auf der einen Seite sein, dass äh, der Wolfsburger AC äh, auf jeden Fall haben wollte. Für die ist es, die haben riesig geschwärmt, die haben gesagt, es war ein Bekenntnis, super, dass so ein Spieler von dieser Größe zu uns wechselt. Hübner hat auch gesagt, naja, also das Interesse von deren Seite muss überschwänglich toll gewesen sein. Das heißt, wir erleben Jemanden, wenn, wenn Juwel jetzt einigermaßen motiviert ist, der wahrscheinlich relativ viele Spiele macht und wenn dann auch alles gut läuft, sogar in der Europa League, und dann hast du tatsächlich vielleicht doch einen guten Spieler, der vielleicht zwölf bis zwanzig Buden in, in Österreich gemacht hat und dann ist es eine, eine gute Sache für uns. Ja, ich finde das das entscheidende Argument, dass die den unbedingt haben wollten. Das ist nicht so, du musst den überall anbieten und musst gucken, dass er äh, unterkommt und ja, probieren und dann am Ende spielt er doch nicht. Weil im Endeffekt wird es darauf ankommen, dass er spielt und nicht wo er spielt, sondern dass er einfach diese Wettkampfhärte sich holen kann. Marvin hat es schon gesagt, wir erinnern uns an dieses sehr interessante 4 zu 0 in Gladbach. Also das ist ein Verein, der nicht zumindest nicht komplett graubig unterwegs ist. Und dann muss man gucken, es wird auf ihn ankommen, ob er das annimmt. Und ich gehe davon aus, dass es auch mit ihm besprochen wurde. Und wenn der Verein auf ihn Bock hat, kann das für den Spieler gar nicht gar nicht schlecht sein. Er kommt er nämlich dahin und hat anders als in Frankfurt vielleicht das Gefühl, dass er wertgeschätzt wird. Das heißt, du kannst das schon mal rausrechnen äh, aus seiner Entwicklung, dass er irgendwie noch mit diesem Struggle camp zu denken, ach, er wird nicht mal beachtet oder kriegt nicht die Chance. Und dann muss er es halt da zeigen. Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Was wird in der österreichischen Liga überhaupt passieren? Wie ist da die Situation und so weiter und so weiter? Also... Auch hier, es tut mir leid, Marvin hat gesagt, wir sollen ein bisschen positiver werden, aber auch hier spielt natürlich Corona eine Rolle. Also es ist ja, gut, sicher keine ist normale Laie, ja. weil du gar nicht genau weißt, wie sich das alles auswirken wird. So. Aber ich finde gut, dass man ihn nicht aufgibt. Wir hatten es bei Fußball 2000, haben wir auch schon über ihn gesprochen, haben wir gesagt, auf gar keinen Fall verkaufen, aber es wird jetzt noch nicht reichen. Und das finde ich auch nicht schlimm. Da muss ich auch mal jedem, der sich da immer beschwert, oh, Hüter, setzt nicht auf junge Spieler und bla. <lacht> Ja, Leute, ich hoffe sehr, dass wir einen Sturm haben, an dem er nicht vorbeikommt, muss ich sagen. Ansonsten hätten wir ein Problem. Ja. Wenn der an Juwel jetzt eine ernstzunehmende Alternative hier wäre, sehr, sehr viel Spielpraxis zu kriegen, dann hätte die Eintracht woanders Fehler gemacht. Also ich finde das schon in Ordnung, dass man sich dem jetzt hier irgendwie sich noch Wettkampf hatte, holen lässt und guckt, dass das irgendwie funktioniert und äh, vielleicht, dass er irgendwie ein paar Schritte weiter irgendwann ist. Aber... Ja. Es ist, macht mich nicht traurig, muss ich sagen. Patricia, was meinst du? Ja, ihr habt es, glaube ich, schon ganz gut äh, zusammengefasst. Ich finde es auch ja, gut, soweit. Ich finde es das gut, dass dass er auch sich ein bisschen an Europa rantasten kann. Es sind ja auf mittelfristige Sicht, waren zumindest die Ziele der SGE. Da kann er sich auch schon mal in die Richtung entwickeln, sagen wir mal. Auch Sprache und Kultur sind ähnlich. Also er wird jetzt nicht komplett in ein neues Umfeld geworfen, dass man sagt, okay, jetzt ist er irgendwie in Italien und vielleicht akklimatisiert er sich da gut und dann kommt er nach Deutschland und das passt ihm gar nicht mehr. Deswegen, das kann auch wichtig sein, ähm, kann er sich da auch ein bisschen weiterentwickeln und äh, ja weiter einleben. Ist jetzt nicht genau das Gleiche wie Frankfurt, aber ja, ist jetzt kein kompletter Kulturschock und dann ja, hoffen wir mal, dass er da dann genug Spielpraxis bekommt. Wie gesagt, die wollten ihn unbedingt. Das ist löblich, sagen wir mal. Und äh, ja, hoffentlich entwickelt er sich dann dort auch gut. Und ich würde ihn halt gern dann bei uns sehen, wenn es klappt, weil ich irgendwie ja das Gefühl habe, der Junge will und kann auch. Ist halt noch nicht so weit, aber das kann ja danach tatsächlich so sein, wenn alles so laufen sollte dass er überhaupt Spielzeit bekommt, dass diese Liga läuft. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Spiele stattfinden und er dann auch Spielzeiten bekommt. Auf jeden Fall. Und du hast es eben richtig gesagt, Patricia, die Sache ist ja überhaupt noch gar nicht rum mit ihm. Also das Ding ist ja, der, wenn er jetzt da dieses Spielzeit sammelt, und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das kann laufen, wenn die so Bock auf den haben, das finde ich geil, dann, dann, dann muss er Leistung zeigen, insofern, dass er sich anbietet fürs Training und all, bei allem Respekt, ne? Der kriegt schon das ein oder andere Tor auch gegen andere duddelige äh, Mannschaften hin. Da sind ja nicht nur Top-Teams dabei. Ja? Also ich meine, natürlich hast du eine gute Mannschaft mit Graz, mit Salzburg, ja ähm, auch mit Wien. Alles, alles schön und gut, aber da sind auch ein paar Clubs dabei, den will ich nicht zu nahe treten, aber die hätten. Die, das ist halt auch Profitum. Nicht allererster Güte. Ja, und äh, da kriegst du auf jeden Fall auch mal vielleicht ein bisschen einen Drive rein und dann, wenn your village erstmal on a Roll kommt, dann läuft das vielleicht auch. Und dann hast du ihn einen Spieler nach, nach einer Spielzeit vielleicht mit 20 Toren zurück und dann hat er ein ganz anderes Selbstbewusstsein und dann läuft das wieder. Ne? Muss so den richtigen, den Dritt reinfinden. Für mich ist die Sache bei ihm in Frankfurt noch überhaupt nicht gelaufen. Nee, finde ich auch. Man muss da aufpassen, weil so ein bisschen eine kleine Negativität schwingt schon mit, dass er fünf Millionen Flocken gekostet hat. Darf man nicht vergessen. Ähm. Dass du halt 5 Millionen Euro für einen Spieler ausgibst, den du wissentlich dann zwei Jahre erstmal nicht benutzen kannst, muss man auch erstmal so machen. Aber ich bleib dabei, diese Eindrücke, die man von ihm hatte, zumindest in diesen Quali-Spielen, die waren, was die Einstellung betrifft, okay, wenn er sich den Rest holt und überlegt euch, was für eine Transformation Kamada gemacht hat. Der, der war so ein Hemd, da hast du gedacht, den weiß ich nicht. Genau. Kannst du wegpusten und dann kam er wieder und hatte eine ganz andere Präsenz. so Und ich hoffe er hoffe mir so dieses Ding, bei ihm auch, keine Ahnung, kommt vielleicht zurück, vielleicht hat er einen Bart oder so, ich weiß es nicht. Also, <lacht> <lacht> <und, lacht> Qualitätskriterium. Hat, hat jetzt also, Tutu. Es, <lacht> weiß nicht und <lacht> läuft irgendwie zuversichtlich. gibt ja so Kleinigkeiten, die an, an der Gestik und an der Körperhaltung irgendwie dir äh, zeigen, okay, da ist irgendwie eine Entwicklung passiert. Ich meine, so krass wie bei Goretzka muss es jetzt nicht sein, aber so ein bisschen. Das ist das ach guck mal, an, der ist auf jeden Fall ein Jahr älter und äh, erfahrener geworden. Wenn du das nächsten Sommer bei ihm hast, dann ist doch alles in Ordnung. Also dann ist auch alles in Ordnung, weil ich bin da bei Patricia. Irgendwie hat der Junge was, das kann man ja auch nicht immer komplett beschreiben. Das ja, genau, das ist irgendwie so eine Ausstrahlung. Irgendwas, Irgendwas strahlt er aus, ja. dass man so hofft, dass das was werden könnte. So. Genau, also Kann du hast genau auf gar keinen Fall das Gefühl. Ja. Ja, genau. Du hast ja auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass es eine Gruppe ist. So, das war ähnlich wie und ich da erinnere ich mich oft dran, als Marvin und ich hier verteidigt haben, dass sie Eintracht Revic zum ersten Mal ausgeliehen hat. Der hat auch nicht direkt geliefert. Am Anfang haben wir auch gedacht, du liebe Zeit, der hat es da nicht geschafft. Irgendwie hat man bei Jovelic das Gefühl, dass da irgendwas unter der Decke liegt noch und müssen halt Geduld haben, weil dieses Jahr wird sehr, sehr lange, also gefühlt werden wir Juventus in fünf Jahren wiedersehen. Ja, ja, das ist genau das. Aber ich meine, das Problem ist, ich meine, wir müssen ihm jetzt diese Zeit auch geben. Er hat, ihm ist ein halbes Jahr... Das muss man auch sagen. In seiner Entwicklung ist ein halbes Jahr ihm geklaut worden, ne? genau. Denn er hätte normalerweise eine Rückserie in Belgien spielen sollen. Ja, wer weiß? Der hat die ersten Spiele gar nicht so schlecht gemacht. Aber dann, ne? Die ist ihm einfach geklaut worden in seiner Entwicklung. Und die fehlt jungen Spielern auch zuhauf. Und dann müssen wir einfach sagen: Okay, er hat jetzt diese Möglichkeit in einer Liga, bei der es machbar ist, zu brillieren. Und das muss er jetzt auch nutzen. Aber wenn ich glaube, er ist kein Typ, der sich hängen lässt. So, ne? Und auch das, was man so hört, das ist schon was extrem, extrem krasser Läufer und so. Der muss noch ein bisschen robuster werden, aber dann kann das werden. Das, was jetzt gesagt das ist ein 5, 5 Millionen Investment. Das klingt schon echt heavy, aber da müssen wir jetzt durch. Der ist in zwei Jahren auch noch 30 Jahre jünger als Bastos. Das äh, ist wohl wahr, ja. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Zumindest die Hoffnung ist da, dass er, wenn die Liga normal stattfindet, doch einiges an Spielzeit bekommt, was ja schon mal sehr positiv ist. Dann gab es ja, ähm, jetzt nicht transfermäßig, aber ähm, noch immer die Frage, was ist mit dem Vertrag von Hütter? Da hat sich ja jetzt nicht viel getan. Er hatte sich ja in einem Interview, jetzt bevor die ähm, Laie von Jovelvic bekannt wurde dazu auch äh, geäußert und hat gesagt, okay, da ist nochmal ein Jahr Laie drin, was ja jetzt tatsächlich auch eingetreten ist. Das zweite große Thema in diesem Interview war ja die ähm, Thematik mit der Vertragsverlängerung von ähm, Kamada. Und er hatte ja zu seiner eigenen Vertragsverlängerung auch gesagt, so, ja, es hängt jetzt nicht mehr an viel, sondern nur noch an so ein paar Kleinigkeiten. Ich mutmaße jetzt mal, dass die Vertragsverlängerung von Kamada eine Thematik dazu ist oder halt eben das Bekommen einer Alternative. Ähm, weil es scheint ja auch so zu sein, oder das heißt nicht scheint, es ist ja so, wenn Kamada jetzt seinen Vertrag nicht verlängert, wäre jetzt, jetzt auch diese Transferperiode die, wo du wahrscheinlich am ehesten noch Geld mit dem Spieler machst. Oh Gott, das ist auch schwierig. Ja, es ist, wir haben heute keine einfachen Themen. Ja, ich dieses klar, jetzt Geld mit ihm machen, aber das ist halt auch nicht das Geld, was du normalerweise kriegen würdest. Also. Ja, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Das ist dann auch wieder so Abwägungssache: so, lieber jetzt weniger oder im schlimmsten Falle in einem Jahr halt nischt dafür, aber dann halt ein Spieler von dem du weißt, was du hast, der in dem Vereinskonstrukt irgendwie funktioniert, der diese Entwicklung schon mitgemacht hat, also es ist es dann wieder so, ja, Ab Abwägungssache. Ich habe da persönlich auch noch keine Meinung dazu. Ich, ich muss was, sagen, was, ganz was, klar was eine Meinung. Sorry, aber mich macht das total wütend mit Kamada. Was denkt er denn? Also, der hat jetzt eine gute Saison gespielt. In der Bundesliga hat er auch zu wenig Tore gemacht. Er hat jetzt ein, zwei Dribbelaktionen gemacht. Ja, also bei allem Respekt. Der soll jetzt erstmal, also keine Ahnung, dass die Leute immer denken, die müssten jetzt zu, zu Verein Sonder XY. Ey, der in drei Viertel der Bundesliga-Vereine wird der Untergebutter. Da reißt der, der, der, der nichts. Der, der braucht nicht bei Leverkusen ankommen. So geil ist der noch nicht. Also, also mich, diese diese diese teilweise verblendete Haltung anscheinend seiner Beraterschaft irritiert mich tatsächlich zunehmend. Das finde ich, also ich finde es was frech. Natürlich ist es eine schwierige Situation, aber aktuell, was ihr sagt, ist ja richtig, aktuell den Verkaufen, da bekommst du, keine Ahnung, der Typ hat einen Wert von maximal 10 Millionen. Aber wenn du ihn jetzt verkaufst, ja, keine Ahnung, bekommst du sechs oder so. Also ich, ich will das nicht. Ich will aber, dass der auch mal ein bisschen Ehrgeiz zeigt und sagt, ich will aber mal hier bleiben. Ich glaube, was das Problem an Kamada ist, dass er tatsächlich in den Euroleague-Spielen performt hat, wo du halt nochmal eine andere Bühne hast. Ich glaube, bei ihm geht es, wenn, dann, gar nicht um die Bundesliga. Sondern der wird sich in die Notizbücher von diversen englischen Vereinen geschossen haben durch den Auftritt bei Arsenal. Also, es ist, ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn er die Anzahl an guten Spielen nicht in der Euroleague, sondern in der Bundesliga gemacht hätte. Dann wäre es ein bisschen ruhiger. Weil, wenn du, wie Marvin sagt, wenn du da ein bisschen tiefer gehst, wenn du nur die Euroleague-Spiele nehmen würdest, klar. Aber wenn du dann ein bisschen tiefer schaust und sagst, okay, auch in der Bundesliga, da gab es auch die eine oder andere Länge drin. Und er wurde ja auch nicht umsonst verliehen und hat sich dann erst hier auf beeindruckende Weise, muss man dann trotzdem sagen, reingekämpft, aber auch nicht so, dass er herausragt, sondern, dass er es halt hier geschafft hat. Ich weiß gar nicht, ob er sich selber den Rucksack anziehen sollte, das jetzt weiter nochmal irgendwo schaffen zu müssen oder ob er sich nicht erstmal hier festspielen sollte, damit er diesen Prozess einmal durch hat und wenn er dann wechselt, sofort performen kann, weil wenn er jetzt wieder wechselt, gerade in dieser Zeit, dann muss er sich wieder umgewöhnen, dann ist es eine komische Situation. Da muss er wieder gucken, äh, ob er nicht dann, weiß ich nicht, von einem, wenn er wirklich einen viel besseren final an findet, nicht dann doch wieder verliehen wird und so weiter und so weiter. Wir haben diese Beispiele alle gesehen und wenn Haller Probleme hat und Jovic Probleme hat und wenn der jetzt denkt, der kann jetzt schon eine Stufe höher gehen, bezweifle ich, dass das der richtige Move ist. Ich befürchte, dass das mit EuroLeague zu tun hat und dass da ein Berater ist, der jetzt irgendwie ein bisschen Geld wittert. Würde ihm aber raten zu bleiben und der Eintracht aber auch raten, nicht sich komplett an die Decke zu strecken wegen ihm, einfach zu sagen, ja gut, dann gehst du halt nächstes Jahr ablösefrei, dann müssen wir das fressen, weil viel haben wir für dich auch nicht bezahlt. Ähm, und den Spieler zu nehmen, weil ich hätte jetzt Angst, dass man, also ich würde ihn schon gerne behalten, gerade weil Gacilovic auch schon gegangen ist, so. Ja, ich würde er lieber mehr spielerische Qualität im Mittelfeld dazu holen, als jetzt noch welche abzugeben, weil... Dieses Eingangsstatement bzw. die Eingangsdiskussion, die Marvin angerissen hat, mit wir unterschreiben jetzt das Transferfenster zu ist aus Angst, dass es noch schlimmer werden könnte, weil Corona und weil Geld fehlt. Hm. Die verhindert ja überhaupt erst die Diskussion, dass wir eigentlich, was wir hier schon seit zwei Jahren fordern, viel mehr spielerische Klasse im zentralen Mittelfeld brauchen. So und ein Kamala Abgang der würde das quasi noch schlimmer machen und der begründet dann quasi diese Haltung, die ich nämlich auch habe, zu denken, okay, wenn mich jetzt einer fragt, hier, Transferfenster wird in der Sekunde geschlossen, würde ich sagen, alles klar. Und weiß nicht, also, würde, ein Abgang würde meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr wenig Sinn machen. Mm. Patricia, wie siehst denn du das, gerade ins, äh, insbesondere, ähm, ich meine, der Punkt, den Basti eben ja noch mal hatte. Wir haben ja gar nicht so viel, wir haben 1,4 Millionen für den bezahlt. Ne? Also ich meine, wow. wenn der dann ablösefrei geht, aber vielleicht noch mal eine Saison performt hat, ist es wahrscheinlich wi wichtiger, als wenn wir uns da die Baustellen nochmal neu aufmachen, oder? Finde ich auch. Also ich hätte jetzt auch nicht, ich würde nie sagen, gib den ab, für was jetzt auch immer, außer, keine Ahnung, jetzt kommt jemand und zahlt 50 Millionen, warum auch immer. Ja, nicht. gut. Dann ja, ja gut, aber dann es wird nicht passieren. Deswegen ähm, behalten und vor allen Dingen, mich stört das auch sehr, dass diese Berater ihren Job nicht richtig ausführen, weil die, die sind Berater. Und ich finde, das ist sehr, sehr schlecht beraten, wenn du jetzt einem Spieler, der jetzt nicht die konstanteste Saison hatte und auch die erste Saison in einer Top-Liga, es war jetzt, er war in Belgien gut, ja, aber bei uns hat er vorher keinen Fuß gefasst, überhaupt nicht. Dann kam er zurück und hat sich jetzt halt so zu so einem, ja, schon, ja, fast Stammspieler gemausert der aber auch nicht konstant Leistung bringt. Wenn du dem Spieler dann rätst, hey, mach doch den nächsten Schritt, weiß ich nicht, dann machst du hast halt deinen Job verfehlt, dann willst du halt wirklich nur Geld machen. Das stört mich halt extrem, weil ich ja, aber, kann aber, das auch nicht mehr sehen, wenn Spieler mit Potenzial dann immer so verfeuert werden für Geld, das am Ende eigentlich nur dem Berater wirklich was bringt. Und dann fahren die ihre Karrieren an die Wand und es ist halt, es ist keinem geholfen dadurch. Weder dem abgebenden Verein, noch dem Aufnehmenden, noch dem Spieler. Nur dem Berater, der dann halt irgendeine Provision bekommen hat. Und ja, äh, Berater waren ja. in, in ihrer in ihrer Geschichte im seltensten Falle dafür da, um den Leuten wirklich sinnvolle äh, Hinweise zu geben, sondern meistens nur, um ihnen das ja, zu sagen, vorhin. was sie hören wollen und dafür einen Haufen Kohle einzustecken. Das ist die ja, gute Definition eines Problem. Beraters. Das ist das Problem und äh, ich kann es verstehen, wenn du ein großes Angebot bekommst von irgendwie einem großen Club und du denkst, hey, das ist vielleicht jetzt meine Chance, dass du da jetzt irgendwie überlegst, soll ich es tun oder nicht. Aber bei Kamada wird es halt irgendein Mittelklasse bis Niedrigklassiger englischer Verein sein, wie Basti schon sagte, wahrscheinlich durch die Euroleague-Auftritte, der dann halt einfach Geld hinlegt, aber ob das dann jetzt wirklich der Schritt ist, den er tun sollte. Ich finde nicht, wie Hütter auch schon sagte, er sollte jetzt einfach bei der Eintracht bleiben und sich dort entwickeln. Er, kann, er ist so jung, der kann den nächsten Schritt auch noch in zwei Jahren gehen, auch in drei. Das ist vollkommen in Ordnung und der hat Zeit. Und wir brauchen ihn. Wir brauchen halt kreatives, offensives Mittelfeld, weil, ja, wenn er noch geht, weiß ich auch nicht, dann ja. müsste der... sich einiges tun jetzt auf dem Transfermarkt, wonach es ja auch nicht aussieht. Deswegen... <lacht> gar nicht. Gar Wir sind halt auch immer da. noch sehr am Anfang dieser kompletten Transferperiode, die läuft ja auch noch über einen Monat. Oh, das ist auch <lacht> sowas. Äh, steig mich jetzt schon an. Ja, und das Schlimme ist, ich meine, Ne, ja genau. Normalerweise wäre wir da jetzt voll schon drin und die Sache würde hier und da laufen, wir würden uns über die, die Namen unterhalten. Aktuell unterhalten wir uns ja doch nicht mehr realistisch über irgendwelche Namen. Ne? Ich, also, weil das ich, war, überhaupt nichts an irgendwie äh, Gerüchten oder auch nur irgendwelche, äh, die bildzeitung meldet, dass sie sonst wen am Flughafen oder sonst irgendwas gesehen hat, weil das ja alles noch so tot komplett in weiter Ferne ist. Wobei, und der ja, Lasti da schon irgendwas mit Messi gehört, ne? <lacht> oh. <lacht> Ich äh, frag mich weiterhin, das ist ja immer mit Ankündigungen dann sowas, dass dann irgendjemand denkt, das wäre doch eine lustige Sache, gell, wenn ich den Messi in so ein eintracht machen mache und haha, die Eintracht verpflichtet Messi. Oder Messi in den, vor den realen Supermarkt photoshoppt und sagt, Messi geht zu real. Hahaha, ha, ha, ha, ha. Leute, was ist denn mit euch? Nee, aber was René gesagt das hat, zu, was René zum Transfermarkt gesagt hat, also. Normalerweise herrscht da immer so eine gewisse Vorfreude, weil du baust dir ja auch gewisse Luftschlösser, die dann natürlich nicht erfüllt werden, dann gehen 50 Namen rum, aber es macht es macht nicht nur Unmut, verursacht es nicht nur, sondern du hast auch coole Gedanken und es kam ja auch geil, Rebic kam auf den letzten Drücker zurück, Boah, Teng kam, bla bla. Dieses Mal habe ich eher Schiss, dass aufgrund der finanziellen Situation, und Hellmann hat es glaube ich bei dem Fanclub-Treffen auch nochmal, wirklich explizit gesagt, wie viel Cash da überhaupt aus der letzten Saison schon fehlt und ich will gar nicht wissen, wie viel es in der Kalkulation für die Neue ist, dass es eher so ist, dass noch jemand geht. So Deswegen betrachte ich das nicht mit einem aufregenden Auge, sondern eher mit einem, oh Gott, ich will es gar nicht wissen. So Also es gab ja schon die ersten Gerüchte mit Hinteregger und Kostic gibt es ja irgendwie quasi schon seit letztem Start der letzten Saison und die Büffelheit ist auch schon weg und Trapp gab es Gerüchte und so weiter und so weiter. Aber es gab halt eher diese Gerüchte. Es gibt eher Abgangs- als Zugangsgerüchte. Und das spiegelt, glaube ich, aber auch die Wahrscheinlichkeit wieder, muss ich sagen. Also ich glaube, dass es wahrscheinlicher ist, dass uns noch einer verlässt, als dass wir irgendeinen geilen Anzünd-Euphoriespieler holen. Ja, die ist leider höher. Und deswegen ist Transfermarkt auch was. Es tut mir leid, Marvin, ich komme nicht in den positiven Modus rein. Das ich ist auch was. <lacht> das ist halt auch was, was mich jetzt irgendwie... Da ist auch ein Stecker gezogen, also es ist, Corona bleibt für mich weiter eine augen zu und Durchnummer. Ja, schwi schwierig, schwierig. Aber ja, um was Positives zu sagen, um Arvin zu beruhigen, Leute, wenn wir darüber reden und wirklich, Johannes der Clown würde jetzt hier wirklich reinspazieren und sagen, ey, ich schließe das Transferfenster jetzt, ja oder nein, würde ich dem wahrscheinlich auch nicht vertrauen, aber sagen wir mal, es würde so sein, könnte man sagen, okay, wir machen jetzt zu, weil... Das muss man dann halt trotzdem so nehmen, wie es ist. Und das ist kein schlechter Kader. Ich weiß, dass die anderen, man braucht noch rechts außen noch ein bisschen zentrales Mittelfeld, ein bisschen Spielklasse, weiß ich alles. Das ist dann aber so. Warum soll dann nicht Eamon Barcock einer sein, der in diese Lücke überraschend reinsteht? so Also dann musst du halt mit den Sachen, die da sind, arbeiten. Und die, die Verantwortlichen und die Spieler und die alle möglichen Trainer, die da um diese Mannschaft herum sind, die dürfen natürlich safe nicht die Einstellung haben wie ich, so zu denken, oh Gott, ist das alles schwer, ist das schwer und hier ist noch ein Problem und das. Nee, die müssen denken, ach, weißt du was, ich kann es jetzt nicht ändern, ziehen wir es durch. So. Und dann baust du halt Barkok auf die Acht ein und Zou soll sich entwickeln und Kamala soll diesen nächsten Schritt machen und, und, und, Dost soll endlich mal fünf Spiele am Stück machen und treffen. Also so, es gibt genug positive Sachen, die du dir mit dieser Mannschaft vorstellen kannst. Genau das. Und es gibt ja verschiedene Punkte, die uns ein bisschen positiver, auch, auch wenn auch bei allem Negativen, ähm, rein, hinblicken lassen auf die nächste Saison. Ja, wir haben krasse finanzielle Einbußen. Deswegen ist die Eintracht nicht in der Lage, unglaubliche Quantensprünge hinzulegen, trotz der Tatsache, dass wir so viele Leute ver verkauft haben, auch hochpreisig wie Aller und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt oftmals hören, dass der dass der estimated Rahmen von 300 Millionen jetzt auf 100, wie viel waren es, Basti? Und Patricia, wie viel hatten wir? 140 auf 140 Millionen. Ja, Euro? so fast halbiert ja. oder mehr als halbiert. Ja. So, Das heißt, wenn wir, wenn wir überlegen, dass das eigentlich schon eine krasse Kiste ist, ja normalerweise. Ja. und Trotzdem, wir haben ja einen akzeptablen bis guten Kader. Ich würde sagen, stand jetzt, bist du mit dem Kader in der Bundesliga ja trotzdem gut dabei. Die kennen sich jetzt zum Teil ein Jahr länger. Wenn Bastos jetzt schon sagt, er ist jetzt endlich mal fit und er macht jetzt besondere Einheiten, ne, dann, dann kann das ja auch... Das ist ja Okay, alles klar. <lacht> da kommt ganz viel zusammen und äh, dann ist es ja schon mal kein schlechter Kader tatsächlich. So, und dann äh, muss man sagen, im Vergleich zu anderen Mannschaften, es ist ja auch andere Vereine, die werden auch Corona-Problematiken haben. Keine Ahnung, was mit Schalke passiert. ja? Aber Schalke ist eigentlich so ein untoter Verein, der da rumwuschelt. Du wirst noch ein paar andere Vereine haben, die Schwierigkeiten finanzieller Art bekommen. Und dann sieht das, das Transferfenster vielleicht gegen Ende wieder ganz anders aus, weil dann plötzlich ein paar Spieler verkauft oder verdient werden müssen, an denen wir uns äh, oder von denen wir uns dann vielleicht die Hände reiben könnten. Ja, also ja, Punkt. Ich glaube, mit dem Kader kann man schon ganz gut arbeiten und im Vergleich zu vielen anderen, wie Marvin schon sagte, ist es auch durchaus wettbewerbsfähig. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, wir haben jetzt Endlich mal auch eine Vorbereitung, die wir komplett mal durchziehen können, was ja vielleicht dann auch noch da so ein bisschen reinspielt und ich glaube schon, selbst wenn da jetzt kein Großer mehr kommt, dass du die Lücken, die da sind, zumindest flickenhaft vielleicht über diese Saison drüber retten kannst und dann müssen wir halt einfach darauf hoffen, dass dann der ganze Rums wieder in normalen Bahnen weiterläuft. Und uns auch mal ein bisschen einordnen: diese Flicken sind für Eintrachtverhältnisse tatsächlich Luxusflicken. Ja, das stimmt. Genau. Also Leute, wir haben einen Dost im Kader, einen Silber im Kader, Paciencia im Kader, Ache macht einen guten Eindruck. Ja, auf den freue ich mich tatsächlich auch Rode, richtig. Rode, Trab, Abraham, Hinteregger, Egandika, Da Costa, Chal also das ist jetzt nicht so, dass ich denke, ach du liebe Zeit, wie soll das, also Leute, ganz im Ernst, da muss man auch sich ein bisschen selber wieder zurechtrücken und diese, ja, ich, ich mache den Fehler ja selber, ich denke ja selber an diese Büffelherdensaison und diese so, aber. Ich will nur daran erinnern, dass wir auch in dem Pokalfinale standen, wo Medojevic in der Startelf stand. Also, ein bisschen das einordnen müssen wir auch, um selber die Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben. Ja. Die Eintracht ist kein Verein, der wie selbstverständlich Sechster werden kann, was ich so oft lese. So Ja, mit dem Kala kannst du niemals Sechster werden. Ja, Leute, klar nicht. Mit dem Cash auch nicht, selbst wenn Corona nicht mehr. Gibt es immer noch acht Vereine, die mehr Geld haben als wir, wenn es lang. So, also, das, was die Eintracht erreicht hat, war nicht so geplant in dieser Matrix Fußball so also man muss schon sagen klar hätte es mir auch gewünscht und ich wünsche mir weiterhin weil du mit gewissen kleinen Stellschrauben diese einigermaßen gute Mannschaft die dir dann auch gehört und du hast durch die Büffelherde konntest du die Leihspiele alle fest verpflichten du hast ein Fundament an guten Spielern die dich die nächsten Jahre tragen könnten klar könntest du die mit gewissen Stellschrauben sehr sehr sehr gut verbessern wenn du ein Rechtsaußen noch holen würdest damit Kostic entlastet wird wenn du äh, so in gut holen würdest es noch dazu, dass du nach das, der irgendwie ein bisschen mehr Präsenz und ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat. Aber Leute, ja, die Situation ist jetzt so, wir müssen uns mit Corona irgendwie abfinden. Und dafür ist, glaube ich, wirklich die Eintracht noch einigermaßen gut aufgestellt und verpflichtet keinen 36-jährigen Ibisevic aus der Not heraus und hat trotzdem Spieler, die auch noch einen Schritt gehen können. Ja. Leute, Dann ist es jetzt so. Dann können wir jetzt keinen holen. Dann mussten halt So und Barcock. Diese spielerische Vakanz, die wir genannt haben, müssen die halt lösen. Und Zuber muss es halt auf rechts lösen. So. Dann ist das so. Und Ache überrascht uns vielleicht alle und zieht, weiß ich nicht, sogar als Stürmer Nummer zwei nach da vorne. Keine Ahnung. Aber es gab auf jeden Fall schon Sommers, wo wir, glaube ich, mehr Angst haben mussten und da auch zu Recht. Sondern ich glaube, das ist eine Mannschaft, die ist vollkommen okay. Und okay ist in Corona-Zeiten nicht unbedingt schlecht. Das ist es. Und Patricia, ähm, wie waren das jetzt? Der sollte jetzt nochmal gelöst werden, speziell mit äh, Silva, der eben angesprochen ist. Da haben die jetzt eine andere Regelung gefunden, dass der auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen länger bleibt, ne? Haben sie, also wir haben ja zwei Jahre Silver, oder? Also, das war ja das Ding. Zwei das ist Jahre das Ding. lang. Zwei, zwei Jahre, genau. Mhm. Und gab es da jetzt noch was Neues oder ist das immer noch? Weil also ich, ich habe halt ja, noch gelesen, jetzt, dass mh. die jetzt Rebic kaufen wollen, Milan, also wohl jetzt fest. Mhm. Keine Ahnung, inwiefern das jetzt auch so ist und wie das dann halt gelöst wird mit Silber, weil die ja beide so in so einem Leihgeschäft gekommen sind. Ob die gekoppelt sind oder nicht, weiß ja keiner. Ist alles so ein bisschen mysteriös. Keine Ahnung, aber wäre ja irgendwie gut, wenn wir ihn behalten können. jetzt wenn, Nicht, wenn wir ihn direkt kaufen. Ich weiß nicht, wie das finanziell machbar ist. Äh, auch noch mit diesem florenz gekoppelter in dem ganzen äh, rebitsch ding äh, glaube, aber ansonsten, wenn man ihn weiterhin halt leihen kann, dann auf jeden Fall. Der bleibt ja jetzt sowieso. Also, das eine Jahr, ja jetzt das eine Jahr ist ein Das eine ist ja sowieso noch da, genau. Und dann mal gucken, wie das so weitergeht. Also, er hat wenn sich ja jetzt halt langsam akklimatisiert. Nee, aber ich glaube, was Marvin ansprechen wollte, ist, es gibt ja wirklich dieses Modell, was im Raum steht, das zur Assi gegen Florenz gegenüber. Aber es ist jetzt halt mal so, dass die den einfach nochmal leihen. Das heißt, du hast den dann insgesamt drei Jahre geliehen gehabt, so. Ah, ja, okay, okay. Genau, aber das, das scheitert ja auf beiden Seiten daran, dass ja sowohl Silva als auch Rebic dafür bei ihren äh, Stammclubs ihre Verträge nochmal verlängern müssten um ein Jahr, um diese Laie irgendwie wirksam zu machen, weil du ja im letzten Vertragsjahr nicht verliehen sein darfst. Genau, Ja, aber das kann man ja machen. Ich glaube, das wird auf dieses Modell hinauslaufen. Dann hast du tatsächlich einfach... Das Spiel so getrieben, dass du A, diese Beteiligung von Florenz umgangen bist. So, also dann, dann wird Rebic halt ablösefrei wechseln, vielleicht irgendwann. Und du hast halt ein Silver für diese Zeit. Das ist ein Nullsummenspiel, was nicht ganz so verkehrt ist. Grade. Hättest du jetzt Rebic verkauft für 30 Millionen Euro? So hättest du 15 bekommen und hättest dir für 15 Millionen Spieler kaufen können, der auch drei Jahre bleibt. Und da hättest du mit Sicherheit nicht eingekriegt der Qualität von Silver. Also unterm Strich durch diese 50%-Klausel mit Florenz ist dieses Gemauschel schon ganz gut. Das, heißt, das ist total hast, geil. <lacht> ja, und auch in, mit du Blick hast auf die... Du verloren, hast aber dafür Silber drei Jahre. So, ja. also und wenn du Müll. natürlich auch jetzt noch auf diese Corona-Thematik guckst, ist es natürlich halt auch noch von der finanziellen Seite her sinnvoller, jetzt einfach das, diese Gehälter da weiterlaufen zu lassen, als Riesenmengen von Geld von links nach rechts zu schieben. Das ist es, ne? Also ja, ich ist schon ganz geil so. Also ja? <lacht> außer für Florenz, aber... Ja, ja gut, äh, aber irgendeiner muss die Kröte schlucken und dann lieber die anderen anstatt wir. Ja, natürlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie einer von beiden Vereinen da bestreben hat, jetzt Florenz da noch gut ins Boot zu holen, weil kann ja jedem egal sein im Endeffekt. Ja, plus, dass dann da ja auch bei irgendwie Transfer wieder der Berater, der nichts getan hat, außer irgendwie den Schiff zu halten, dann erstmal die Hand aufhält und auch noch irgendwie seine äh, 3% haben will. Also die Kohle kannst du ja dann auch noch sparen. Ja, ist schon eigentlich ganz gut so jetzt, wo ich auch verstanden habe, worum es ging. Ähm, ja, macht, macht Sinn, ja. Warum nicht? Also ich finde, das ist eine richtig gute Angelegenheit. Im Endeffekt ist ja die Zuber-Sache ja auch recht positiv gelöst worden. He? Weil auch da gab es ja tatsächlich die Gacinovic. Da gab es ja auch irgendeine dubiose Beteiligung, von der wir nicht ja, genau wussten, ja, wie, ja. wie das ja. war. Ja, jetzt, jetzt hast du halt Zuber, ne? klar. Aber dazu bei der muss ja jetzt zumindest schon äh, im Testspiel, in den ganz, ganz wichtigen Testspielen, die wir kennen sie alle, die, die Spiele vor der Saison sind wegweisend für das, was dann tatsächlich passiert, in der Regel nicht, aber da hat er ja äh, brilliert, unter anderem Hinti hat ja auch einen äh, Freistoß gemacht, so wie ich gehört habe, ich muss zur Schande gestehen, in meinem Urlaub habe ich es leider nicht verfolgt. Aber ich glaube, auch da wurden positive Zeichen gesetzt. Ne? Also ich glaube, nochmal um dieses Thema mit gesehen, nicht gesehen ähm, aufgreifen. Ich glaube, da kann man den Leuten in der aktuellen Situation sogar noch weniger irgendwie, äh, die dazu bringen, sich sowas anzugucken. Wo ja die normalen Spiele, wo es ja vermeintlich um was geht, ja schon irgendwie kaum mitreißen sind. Wenn du dann noch ein Testspiel irgendwie samstags mittags um, weiß ich nicht wann hast, also da irgendwie einzuschalten, da, das fällt mir noch dreimal schwerer gerade. Nicht nur dir so. Ja. Keine Ahnung, Pat Patricia, hast du es verfolgt oder hast du es auch nicht gesehen? Tatsächlich auch wieder nur so halbherzig. Ich wollte es sehen, weil es mich halt tatsächlich interessiert hat, wie sich so Neuzugänge jetzt einfügen. Also Zuba und Ache vor allen Dingen. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht so viel vom Spiel mitbekommen. Also, ja, also eher nicht. Okay, alles klar. Naja, ist ja, wie gesagt. Äh, ich, ich denke, du hast auch nicht viel verpasst, sein, wenn ich das kurz sagen darf. Ich habe halt die Tore so. gesehen, das war's. Basti, du hast gesehen? war so ein bisschen, ja, ich habe mir die größten Teile angeschaut, es war einfach so auch, dass ähm, die Mannschaft eigentlich dieselben Probleme hat, die wir schon immer haben. Erinnert euch an das Heimspiel gegen Gladbach, erinnert euch also an alle Spiele, wo die Eintracht immer mal den Ball hat und dann mal gucken, so im Basler Spiel zum Beispiel, das fühlte sich ähnlich an. Klar die Eintracht jetzt hier äh, Tore gemacht und gewonnen, aber es ist so ein bisschen so, dass du das Gefühl hast, im letzten Drittel fehlen der Eintracht noch die Ideen oder die Durchschlagskraft, aber... Meine Güte Leute, Testspiele, ich glaube nicht, dass wir daraus was ableiten sollten. Also Es ist positiv, dass Zuber sich einigermaßen macht, aber das hatten wir auch schon, das heißt auch nichts. Erinnert euch an den Namen Besuchkov, wo wir dachten, guck oh, mal hier, das Testspiel, was der da abgeliefert hat, ja, viele Grüße an den Herrn. also, ich weiß nicht, ich find, da sollte man weder Panik noch Euphorie äh, daraus ableiten, von daher alles Easy. Gerade auch sitzen. in diesem frühen Stadion. Keiner verletzt. Das ist, wichtig. das ist das Wichtigste und wir sind ja jetzt auch gerade erst ganz am Anfang der Vorbereitung, wir sind jetzt irgendwie hier die zweite Woche auch wieder erst richtig im Training, da ist dieses Testspiel auch wirklich eher mal um äh, zu sehen, äh, wie der ein oder andere aus der Mannschaft tatsächlich mal in so einem Spielszenario auf dem Platz agiert. Also da kannst du halt exakt nichts von ablesen, wie die Saison davon wird. Ja, definitiv nicht. Nee. Aber wie gesagt, ist ja trotzdem nicht schlimm, äh, gewonnen ist, eh, eh immer ganz gut und die Tatsache, dass man äh, niemanden verletzt hat, ist ja auch wieder ganz gut. Also insofern bin ich da auch zufrieden. Mal gucken jetzt, äh, haben wir haben bald nächstes Spiel gegen Ajax, wenn ich das richtig gesehen Correct. habe, das, ist das nächste Testspiel. Yes. Ähm, äh, wir machen anscheinend gerade so die, die, Nieder die Niederlanden Niederlande komplett weg, ja, aber auch nicht verkehrt. Äh, auch ein interessanter Gegner, mal gucken, welche Erkenntnisse es da gibt, aber es bleibt halt alles... So, dass wir irgendwie ein bisschen im Trüben fischen, aber wenn die Mannschaft sich ein bisschen mehr einspielen kann, ist das ja schon mal nicht verkehrt. Interessant ist aber auch, dass wir einige Diskussionen tatsächlich wirklich gar nicht mehr haben. Ne? Die ganze Sache um Trapp ist hat sich mittlerweile in Wohlgefallen aufgelöst. Da gibt es keine Diskussion mehr. Keine Ahnung. Ähm, Basti, ihr wart, gestern, ihr wart letztens bei Hinti zu Besuch. Die äh, Personaler scheint sich ja auch ein wenig entspannt zu haben. Also, solange da jetzt nicht noch irgendwie großartig viel kommt, besteht ja die geringe, äh, die durchaus berechtigte Hoffnung, dass wir einigermaßen einiger Kader zusammenhalten, was ja auch schon wichtig ist. Ja, auch da bleibt abzuwarten. Dass, wir wissen ja alle, wie schnell das gehen kann. Gucken wir mal. Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe auch einfach. Weiterhin, ich bleibe dabei. Sobald mir jetzt jemand anbietet, das Transferfenster schließen morgen, mache ich es. Ja, ich würde da tatsächlich auch mitgehen. Ja, ein trotzdem, es tut mir leid, Leute, ich muss das rauslassen. Das ist so schade einfach. Es würde jetzt eine neue Saison losgehen, wir hätten irgendwie Bock und, was weiß ich, Mario Götze wäre schon da, keine Ahnung. <lacht> Basti würde sein... Stadion auswärts. seinen Redline-Day-Anzug bügeln. So, ich vermisse es echt hart, Leute. Ja. Das muss ich einfach mal loswerden. Das ist so schon ein großes Stück aus dem Leben rausgerissen einfach. Klar, man gewinnt sich an alles und... Ist, man soll ja auch nicht irgendwie äh, da verzweifeln. Aber wenn ich umso mehr ich darüber spreche und nachdenke, ist es schon eine harte Nummer, hier über eine Saisonvorschau zu reden, wo wir ein Jahr. Wie surreal, dass wir trotzdem. Ich höre mir wahrscheinlich mal nach der Sendung, höre ich mir einfach mal eine Sendung von vor zwei Jahren an. Wo wir dachten, das und das ist unser größtes Problem. Oder wir uns da, also und jetzt stehst du hier, keiner lässt sich ins Stadion. Aha. Das ja. schon echt hart, ja. Das Thema aber wird das ja auch ein noch eine ganze Zeit lang so leider sein, Aber, aber Genau, aber das, das ist ein ganz guter Punkt. Ich habe mir was zugeschickt bekommen von, jetzt muss ich mal äh, gucken, dass ich das hier auch mal ähm, finde. Ich habe so viele Scheiß-Mails. Warum bekomme ich denn eigentlich so viel Sp Bam. Das einzige Sinnvolle ist, dass ich hier Tier-Cost-Customer-Service. Sie sind wieder 30 Sekunden gefahren. So, also, äh, genau. Und zwar habe ich hier vom Kai Fiemann was geschickt bekommen. Der hat nämlich mir ein Gedächtnisprotokoll geschickt, weil ich selber nicht dabei sein konnte. Bei der Fanvertreterversammlung äh, versammlung am 23.8. war das, also am Sonntag im Waldstadion. Ja. Äh, war das am Sonntag? Ich glaube, glaub, das war der naja. Sonntag, ja. Genau, und äh, da ging es ja schon äh, heiß her, wir kennen ja alle die Diskussion, alle oder keine. und ähm, das war auch teilweise, also das, ja, da war ungefähr die Hälfte, äh, die haben teilgenommen und das, das Meinungsspektrum war aber da schon sehr ausgeglichen und natürlich ist es so, wenn wir gerade bei dieser Thematik bleiben, dann ähm, hat auch, Hellmann hat glaube ich eine längere Rede gehalten, Natürlich wollen die das nicht. Ne? Die können natürlich verstehen, dass diese Debatte alle oder keiner irgendwie auch emotional geführt wird und ähm Fakt ist aber, das hat auch Hellmann dann gesagt, es wird auf absehbare Zeit gar kein Alle geben. ja. Und äh, der Verein, und das wissen wir ja, das merken wir ja dadurch, dass äh, die Einbußen gerade schon eklatant sind, dass die natürlich froh sind, wenn halt irgendwann wieder Fans ins Stadion können. Faktisch ist es ja gerade so, dass bei der dynamischen Entwicklung der Infektionszahlen das überhaupt gar nicht so aussieht, äh, dass es jetzt äh, in, der nächsten, in der nächsten Zeit so ist. Wir werden sehen, wenn jetzt die Reiserückkehrer wieder da sind. Gut, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, momentan sieht es ja gar nicht danach aus, aber die haben verschiedene Konzepte erarbeitet, ähm, da könnte im Optimalfall könnten das halt bis zu 20.000 werden, das haben wir ja schon gemeint, aber ähm, der, der Appell trotzdem auch an die Fans, die sich von dieser alle oder keiner Diskussion, auch wenn das äh, emotional irgendwie klar ist und verständlich ist, aber das ist ja auch von uns, selbst wenn wir sie geführt haben, heißt es ja nicht, dass wir sagen, ihr dürft nicht ins Stadion, das können die machen, wie sie wollen. Das ist ja ein persönliches Bekenntnis, entweder man geht ins Stadion oder man geht halt nicht. Aber dass wenn andere Leute ins Stadion wollen, dann ist es ja, sollte es ja durchaus möglich sein. Ähm, aber das zeigt natürlich, äh, dass auch die, die, die Eintracht da großartig in Schwierigkeiten ist. Es kommt immer darauf an, wie viel Abstand ge muss gehalten werden. Wenn die Leute dann ins Stadion dürfen, und da gibt es dann unterschiedliche Modelle. Ein Modell sagt, na, es dürfen nur 11.500, wenn mehr Abstand gehalten werden muss ins Stadion. Maximal könnten es vielleicht doch irgendwie roundabouts, wenn nur ein Meter Abstand reicht, könnten 20.000 sein. Also, das fand ich ganz interessant. Aber am Ende ist es halt dann doch so, und jetzt gerade sieht es ja gar nicht so aus wegen den Zahlen, dass dann das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt dann immer wieder entscheidet. Also, das ist wird natürlich auf Bundesebene erstmal gelöst, dass es grundsätzliche Freigabe gibt. Aber am Ende entscheidet dann das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt. Und wir wissen ja, wie super das lief. Äh, Basel, ich weiß nicht, wer sich noch an die Pressekonferenzen vor dem Basel-Spiel erinnert, wie äh, teilweise konfus das alles war. Also da wird uns noch einiges erwarten. Und das zeigt natürlich deutlich, dass die Hoffnung, die von Basti ge geäußerte Hoffnung, dass es das irgendwann mal wieder in normale ba äh, Bahn geht. Ja, es ist halt leider noch in der weiten Ferne. Was ich interessant finde, ist die äh, Frage, wie äh, es mit den Dauerkarten auch weitergeht. Und da sieht es ja für mich zumindest so aus, zumindest auch das, was ich hier rauslese, ähm, dass jetzt bald schon eine Info der der Eintracht rausgehen soll und dass man ähm, grundsätzlich schon eine Möglichkeit hat dann die, also man bekommt eine symbolische Dauerkarte, ob die dann wirkliche eine hat, das würden wir noch sehen müssen, aber es müssen noch Konzepte erarbeitet werden, inwiefern die dann aus, so ist, so auch genutzt werden darf, da muss man mal abwarten, aber momentan ist ja, ähm, es gibt aktuell 27.000 Dauerkarten, davon ähm, weiß ich gar nicht, wie viele dann im Endeffekt genutzt werden können, wenn es überhaupt so weit ist. Und dann müsste, und das ist halt auch ganz wichtig, gerade für die Leute, die sich halt fragen, wie das dann wäre, wird wahrscheinlich echt irgendwie ausgelost. Ne? Also für die Leute, die dann wollen, ne? wenn 20.000 steigern können, können ja gar nicht alle 27.000 Dau äh, Dauerkartenbesitzer rein. Am Ende wird dann doch gelost. Ne? Ja, dann, ich glaube, glaub, da ist noch so einiges an rechtlichen Themen irgendwie äh, zu klären. Ja, es ist, ja, ja, es sind so viele rechtliche Themen. Also auch, äh, hast du dann Anspruch darauf? Oder äh, wie sieht es aus mit der Personalisierung? Ist ja die nächste Frage. Und da ist es so, dass äh, Hellmann ja auch irgendwie gemeint hat, es würde sich anscheinend um eine. Sogenannte Soft-Personalisierung handeln. Das heißt, also es geht im Endeffekt nicht darum, dass die Person, bei der das Ticket draufsteht, de facto ins Stadion muss. Du kannst die auch weitergeben, aber es muss halt nachverfolgbar sein, wer dann am Ende im Stadion war. Also das heißt, wenn ich eine Karte habe, kann ich die auch meinem Vater geben. Aber äh, ich muss dann halt wissen, äh, beziehungsweise es muss halt nachverfolgbar sein, wer die Karte bekommt. Das ist dann alles, es sind so viele Schwierigkeiten. Das ähnelt wahrscheinlich wird der Bestellvorgang am Ende den Europacup-Auswärtskarten äh, so ein bisschen ähneln. Na, auch da war es ja nicht so, dass du zwingenden Anspruch auf Karten hattest. Das müssen wir alles noch abwarten, aber merken, und das, da muss man der Eintracht irgendwie auch ein bisschen, sag ich mal, zugute halten, dass die sehr, sehr viel probieren. Die sind auch noch nie in so einer Situation gewesen. Ne? Und die haben, auch die haben auch keine Ahnung, allein vom Gesundheitskonzept, Hygienekonzept, allein wie viele Karten können sie verkaufen, was machen sie. Das sind halt genau so Sachen, wo man halt auch mal sagen muss, das machen wir alle gerade zum ersten Mal. Ne? Und da ist es, glaube ich, auch sinnvoll, wenn wir alle so ein bisschen ja, Nachsicht walten lassen. Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Ja, in die Eintracht ist da halt auch in der, oder generell die Fußballvereine sind da halt dann auch in dieser komischen Situation, wie du schon gesagt hast, dass zwar auf Bundesebene mal ein, zwar das generelle Daumen hoch, Daumen runter irgendwie kommt, aber dass ja sämtliche Regularien aufgrund des ganzen föderalen Systems ja immer von den Ländern irgendwie kommen und dann sogar ja noch runtergebrochen werden auf Landkreise, Kommunen etc. und da bist du ja quasi dann als Fußballverein dann wirklich die arme Sauer am Ende der Kette, äh, der halt dann das umsetzen muss, was sich die Leute auf dem Weg dahin dann irgendwie ausgedacht haben. Die das ja auch alle aufgrund der nicht vorhandenen Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen machen. Aber ich glaube, da wird auch die ein oder andere Absurdität noch da ganz am Ende ankommen, die man dann irgendwie versuchen muss umzusetzen. Hm. Ja, auf jeden Fall. Aber vielen Dank übrigens an den Kai, der uns das geschickt ja. hat, ähm, auch so ein bisschen Einblick gegeben hat. Wir, wir erinnern uns ja vielleicht auch, der eine oder andere mag sich erinnern an die Auktion mit den Schlauchschals, ne? da ist ja richtig viel Geld ja. ähm, rumgekommen, also über 80.000 Euro werden jetzt anscheinend gespendet. Ähm, es Wäre sogar noch mehr gewesen, hätte man nicht 40 Euro irgendwie an Steuern abdrücken müssen. Davon gehen irgendwie 30.000 an die Stehstube Jona. Wenn wir überlegen, wie, das ist ja doch echt ganz schön viel Geld. Mädchenhaus Menge. Frankfurt wird auch Geld gespendet. Dann 10.000 Euro gehen noch an Tierschutzprojekt. Also im Endeffekt ist da sehr, ja, richtig cool. viel dabei und da merkt man übrigens auch, wenn ich jetzt schon nämlich teilweise wieder lese, dass es jetzt gerade wieder auf die Fans geht und wenn ich jetzt teilweise absurde Kommentare schon höre, ja also man merkt ja nur den Unterschied, ob jetzt kein Fan oder 500 Fans da sind. Aber ob es jetzt 500 oder 50.000 das wird mir ja nicht so hören. Ja, ja, also keine Ahnung, aber da merkt man eigentlich, welche Dynamik auch Fans entfachen können in dieser schwierigen Zeit. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz nicht unerwähnt lassen, denn das ist ja schon eine stabile Angelegenheit, was die Fans auch in der Corona-Zeit immer wieder veranstalten. Das ist so Wahnsinn, was du gerade ansprichst, dieses, es ist niemand im Stadion. Die Fanszenen halten sich, die verhalten sich mit am vernünftigsten von allen. Die sind komplett ruhig, wenn die was machen, machen die irgendwelche Hilfsaktionen oder sonst irgendwas. Die pöbeln nicht, die machen gar nichts. Die greifen niemanden an, gar nichts ist. Selbst wenn Sportschütt über den anruft und nach Dietem Hop fragt, die sagen einfach, ja, es gibt gerade wichtige Sachen. Und trotzdem wird ständig jetzt irgendwie probiert, dieses Narrativ immer noch aufrechtzuerhalten. Die, also zu einem Fußballfans, Gott sei Dank, sind die jetzt gerade nicht mehr im Stadion. Und die, die sollen sich mal nicht zu so wichtig nehmen, die braucht keiner. Und äh, es geht auch ohne sie. Und das müssen die verstehen. Und so, das, das ist. Hä? Das, ist der mit, oder? Oder? Ja. Was ist denn los? mit Ich lass dich doch in Ruhe. Was ist denn gerade? Also Da merkst du halt schon, dass gewisse Kräfte die Situation für sich probieren zu nutzen. Wir hatten es ja mit 50 plus 1, als hier, und das ist für mich der lächerlichste Akteur in diesem ganzen Schauspiel Martin Kind so gesagt hat, ja, Investoren und Krisenzeiten kann es helfen. Ja, Digga, du hast nicht mal nicht Krisenzeiten hast du geholfen. Guck doch mal, wo Hannover ist. Guck mal, was der mit Ziele angefangen hat. Also das wurde schon probiert und jetzt kommt die Nächsten aus ihren Löchern. So, ja, und sorry, deswegen ist bei mir auch weiterhin so, dass ich alle oder keiner bin mit dem wichtigen Zusatz, den Marvin genannt hat, geh halt ins Stadion, mach was ihr wollt, ich gehe halt nicht, weil ich will erst wieder hin, wenn alle da sind, wenn alles normal ist. Aber du wirst sehen, dass diese Situation, wenn jetzt keine Ahnung, sagen wir mal, es sind 25.000 irgendwann äh, im Waldstadion, da wird dann natürlich nichts passieren, weil alle sich irgendwie korrekt verhalten. Natürlich wird es diese Stimmen geben, die gibt es jetzt schon, bevor das überhaupt passiert ist. Probier diesen Spin reinzukriegen. Ja, guck mal, es geht auch ohne Alkohol, es geht auch ohne, äh, weiß ich nicht, aktive Fans und es ist egal, wer da sitzt und Zuschauer sind Zuschauer und so weiter und so weiter. Das ist das nächste, was mir Angst macht. Das probiere ich gerade noch auszublenden, aber ich bin mir sicher, dass es kommt. So. Also ich bin mir sicher, dass das probiert wird, irgendwie für andere Dinge zu nutzen. Und umso froher bin ich, dass die Eintracht zumindest diesen Beisatz Softpersonalisierung hat. Äh, gesagt hat, weil die dann halt damit auch glaubwürdig vertreten, dass die das nicht weiter danach machen wollen, sondern dass das halt der Situation geschuldet ist. Und das, den Eindruck habe ich nicht bei allen. Liebe Grüße an den Präsident vom Fußballverband Sachsen, der gesagt hat, oh, das ist ja eine interessante Möglichkeit. Ja, Müsste halt man auch mal überlegen, das nach Corona beizubehalten. Ja, ja, also da kannst du ja auch so vorstellen, viele dass, Sachen, da, ja. dass da schon die, die Ersten in irgendwelchen äh, hier Polizeibehörden sonst irgendwas sich äh, die Hände gerieben haben, so nach dem Motto, äh, endlich haben wir unsere Fußballstraftäter-Datenbank gedöns Also da wird es auch den einen oder anderen geben, dem da heute schon der Sabber aus dem Mund läuft, allein bei der Vorstellung daran. Naja, und ge genau diese, deswegen ist ja die Frage der Personalisierung, ich habe es ja eben angesprochen, Basti hat es ja auch nochmal angesprochen, ja gerade so relevant, weil darum geht es natürlich auch darum, wer bekommt die Daten, es muss an anscheinend, ist es ist auch tatsächlich jetzt so, dass die ähm, Eintracht wahrscheinlich, also den Dauerkarteninhabern, de Inhaberinnen bald nochmal irgendwie eine Nachricht schreibt, weil so ist, dass sie das Ticketing insofern umstellen wollen, aber die wollen es bei sich behalten und nicht irgendwie an Events, die auf den Markt drin, äh, drängen, äh, weitergeben, aber die stellen es halt dementsprechend um und dann, ja, es, auch da wird es dann irgendeine Personalisierung wird es dann schon geben, aber es ist halt trotzdem das Ziel, es halt so soft zu lassen, auch das halt nicht irgendwie an das an äh, Strafverfolgungsbehörden und so weiter und so fort einfach mal so mir nichts, nichts weitergegeben wird, was ja auch in, im tagtäglichen Doing, wenn wir uns über Corona unterhalten, auch eine relevante Situation also da sind viele Sachen, aber ich glaube, die Eintracht ist da gerade auf einem guten Weg und auch die Fans, die wirklich viel dafür tun, dass, ähm, dass das hier irgendwie klar bleibt ähm, und dass auch ja dass so viele wie möglich dann irgendwann doch mal wieder rein dürfen, wenn es wieder möglich ist. Ja, schauen wir mal. Das wird noch eine, eine spannende äh, Zeit. Man will ja jetzt auch, wenn ich es richtig gelesen habe, bei diesem wunderbar äh, auf uns zukommenden UEFA Supercup-Finale, was in Ungarn, glaube ich, stattfindet, will man ja jetzt das erste Mal tatsächlich mit Zuschauern im Stadion testen. Ich ja, bin gespannt, wie das wird. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich meine, es geht ja, es gibt ja doch relativ viel, was sich dann jetzt sag ich, immer zurück auf Frankfurt äh, basiert auch tut. Wir haben jetzt heute, ich weiß nämlich, Basti, du hast ja auch gesehen, äh, die, dieser Videowürfel, der jetzt mal auch ein bisschen geglänzt hat und auch äh, auch cool aussah. Da bin ich sehr gespannt. Wenn wir irgendwann mal wieder in Stadion können, dann will ich diesen Videowürfel auch mal sehen. Das sieht schon, ich lasse mich ja von solchen Lichtern total beeinflussen. Da bin ich wie so eine, bin ich wie so eine Fliege, die immer zum Licht geht oder so, weil ich das schon total geil finde, ja. Das hat mich ein bisschen an unser gemeinsames WrestleMania-Ereignis erinnert. Also so, diese, die, so, so ein Videowürfel, äh, würde man auch in solchen Arenen erwarten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Richtig Bock drauf, ja. <lacht> Patricia, hast du auch gesehen? Sieht eigentlich gar nicht verkehrt aus, ne? Ja, ich finde, das jetzt, wo ihr es gerade sagt, ist es irgendwie gerade so, wo ich mir denke, okay, ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr ins Stadion gehen werde. Und die wollen ja auch hier die Farben verändern und alles, die Sitzschalen. Und ich frage mich, wann sehe ich das eigene Stadion quasi das nächste Mal live, obwohl es hier eigentlich ein paar Kilometer entfernt steht? Ja, ist eine gute Frage, weil ich bin da ja, wie gesagt, Team Basti, also alle oder keiner und ich ja. bin da bisher auch noch sehr standhaft. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung, wann das für mich das Erlebnis sein wird, dieses Stadion irgendwann mal zu sehen. Aber ich hoffe, dann wird es äh, ja, schön, weil so in Vereinsfarben und mit einem neuen Videowürfel ist bestimmt schön. Also, ja. Ja. also Ich kann es mir nur vorstellen, wie es sein wird. Ja. Macht es mich ein bisschen traurig. Also ich freue mich einerseits, wenn es dann soweit ist, aber da das so überhaupt nicht absehbar ist, wann es ist, macht es mich ein bisschen traurig. Mm, gleiche Gefühl habe ich auch gerade. Auf der einen Seite riesige Vorfreude, endlich mit allen wieder in dieses Stadion zu gehen, die neue, das alles neue zu erleben. Und auf der anderen Seite dann drei Sekunden später die, die Realisierung. Nicht dieses Jahr. Vielleicht auch nicht Anfang nächstes Jahr. Ja, es ist halt diese Zeit, es stört mich so sehr, dass wirklich überall, egal in welchem Bereich du denkst, Fragezeichen sind. Denkst du an Transfermarkt? Fragezeichen. Denkst du, wann gehe ich ins Stadion? Fragezeichen. Fragezeichen. Dein Privatleben, dein Job, dein alles ist immer Fragezeichen. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Aber gut, wir wollten uns nicht mehr beschweren, wir wollten ein bisschen positiver sein. Also Vielleicht habt ihr noch irgendwas Positives. Okay, probier's. okay, ich hab's Okay, ich habe es versucht. Alles klar, ich probiere es. Und zwar, äh, Planung Stadionorten-Ausbau. sieht gut aus. Also Planung ist abgeschlossen. Es ist klar, es soll einen Um- bzw. einen Ausbau geben. Äh, Oberrang-Nordwestkurve, also Steh- und Sitzplätze. Ja. Wenn alles so weitergeht wie geplant, das muss natürlich Bauamt, die Stadt muss das alles klären, dann läuft der DAX. Ähm, es soll auch weiterhin einfach Stehplätze geben. Ja? Also sobald der sobald wieder alles okay ist, dann gibt es auch mehr Stehplätze. Also es geht nicht nur darum, nur Sitzplätze zu erhöhen. Also das ist auch ganz wichtig, ist auch eine feste und verbindliche Zusage von Eintracht Frankfurt, dass die Stehplätze wieder zurückkommen, was ja für viele Fans der natürlichen, äh, soll ich sagen, der traditionelleren Kultur auch ganz, ganz wichtig ist, also die werden auf Zoll im Zuge der Pandemie keinesfalls abgeschafft werden, ebenfalls eine gute Sache. Ich versuche noch weitere positive Sachen zu finden, also jetzt, jetzt habt ihr mich irgendwie gekitzelt. Ähm, warte mal, ich gucke mal, was, was habe ich noch so in meinen Aufzeichnungen der letzten Tage? Genau, ähm, ein EFC aus, äh, ein EFC aus dem Verband aus, ein EFC aus dem Verband ist ausgeschlossen worden, auch zum EFC Verband, weil zwei Mitglieder bei einer NPD-Demo im Eintrachtscheid rumgelaufen sind. Die Konnte identifiziert werden ausgeschlossen so muss man auch mal sagen ähm, dann ist das äh, was ähm, Fischer mit starken Worten in Hanau gesagt hatte auch nicht einfach nur auf hohlem äh, Zahn verkündet sondern hat, hat trägt auch innerhalb des Vereins Blüten das finde ich tatsächlich auch ganz gut ja und wie gesagt am Ende, bleibt, und wenn wir, wieder, wenn wir jetzt wieder den Bogen spannen trotz aller Schwierigkeiten Transfer, äh, transfertechnischer Art, finanzieller Art, die Eintracht ist trotzdem immer noch ein Verein, dem es einigermaßen gesund geht, äh, gut geht finanziell im Vergleich zu den Vorjahren. Das, äh, also vor 2000 im Jahr 2000 sah das alles nicht so gut aus wie es momentan der Fall ist, trotz der Tatsache, dass es so viele äh, Schwierigkeiten gibt trotz Corona. Aber wie gesagt, guckt dir an, wie es mit Schalke ist. Guckt dir an, ey, keine Ahnung, es wird noch ein paar andere Vereine geben, die hinten runterfallen. Da bin ich ganz sicher und ich hoffe tatsächlich, dass es auch mal so passiert, weil tatsächlich ist Schalke auch ein Verein, der über Jahre hinweg eine absolute Misswirtschaft betrieben hat. Und wenn die jetzt mal irgendwie die Errechnung bekommen, dann würde ich mich das tatsächlich auch mal freuen. Ich habe nur Angst, dass die dann äh, tatsächlich konsumiert werden und dann gibt es den nächsten äh, Plastikverein, da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Also es ist immer schwierig, wie man es macht, weil niemand will den nächsten Retortenverein dafür, dass irgendein Traditionsverein weggeht. Aber wenn es dann vielleicht mal so ist, dass wir am Ende der Transferphase vielleicht den ein oder anderen Spieler ja doch noch bekommen, der irgendwie sonst in einem Konzept funktioniert hätte, wo es generell höherpreisig ist. Ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben. Aber vielleicht müssen wir wieder so Last-Minute-Schnapper werden. Mann, jetzt hast du das nächste Thema aufgemacht, was mir Angst macht, dass genau diese Situation für genau diese Retortenvereine eigentlich ideal ist. Weil denen bricht nichts weg. Die können das alles ausgleichen. Ich habe, Wolfsburg hat, glaube ich, schon einen verpflichtet, Hoffenheim, hat jetzt hier auch rumgemacht. Eieiei. Ei, ei. Ich komme noch nicht in die Saison rein. Ihr merkt das schon. Ja, <lacht> ich mein, das, das, da ist das ist halt auch unfassbar nervig. Also vor allem diese Punkte, wir haben jetzt, also wir können diesen Teil, wo Marvin gerade die positiven Seiten aufgezählt hat, können wir eigentlich schön irgendwo Disclaimer hinpacken, wer positiv, positive Energie braucht, kann sich die zwei Minuten anhören, inklusive Schalke Rand. und danach geht es wieder in die andere Richtung. Die andere Richtung also es ist halt wirklich absolut nervig, wenn man auch dran denkt, dann profitieren die Vereine, die sowieso nicht profitieren sollen und ach, nee. Mich hat es auch noch nicht. Und ich bin irgendwie, weiß nicht. Man versucht sich irgendwie so durch diese Zeit zu schlagen, bis es wieder normal wird, hoffentlich okay. einigermaßen. Alles klar, ich probiere das jetzt noch weiter. Geht mal jetzt, <lacht> jetzt mal richtig. So, also jetzt, jetzt ist ja jetzt ja ja, jetzt kitzel ich mich. Ich bin jetzt gerade fertig mit irgendwelchen Scheiß-Kommentaren, die ich jetzt seit sieben Stunden bearbeiten durfte. Aber schon wieder, naja, also ich will jetzt nicht wieder ins, äh, ich will nicht wieder ins generelle Renten unserer Gesellschaft abdriften. Ja, Grüße nach äh, die 1,3 Millionen-Demo oder 13 Millionen-Demo. Naja, na, sonst kommen gleich wieder YouTube-Kommentare. Du an machst es nicht besser. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Grüße auch an unseren Diskutanten. Wir haben ja hitzig diskutiert bei YouTube. Also, nee, ich will einfach sagen, ich will einfach Sagen wir, wir gucken uns jetzt ein bisschen an äh, den Kader, den wir aktuell haben, und da haben wir ja viele positive Sachen auch angesprochen. Und äh, tatsächlich habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir mal über unseren potenziellen Durchstarter dieser Saison sprechen. Also einfach mal hoffen, wer könnte durchstarten, von wem erwarten wir es eigentlich nicht, aber wer könnte irgendwie uns positiv überraschen von den Spielern, die auf jeden Fall bleiben, weil das sind ja mehr als genug. Basti, du irgendeinen kannst du doch, besser herausfinden rausfinden, so ein Outbreak, äh, so ein Breakout, nicht Outbreak, wie so, wie so ein Corona-Outbreak. Bitte nicht mehr. <lacht> nee, das Thema ist aber, hoffentlich bald durch. Auf jeden Fall. Aber irgendjemand, von dem du denkst, okay, komm, der, der hat mich gereizt. Sei es vielleicht der, der ein oder andere Spieler, der jetzt bei der FR. Mit vielen Worten als Lockenkopf oder so umschrieben wird oder noch ein paar anderen. Also, ich habe tatsächlich Ragnar Ache auf dem Zettel, muss ich sagen. Äh, ich glaube, dass der sich ziemlich schnell an Passenza vorbeischieben wird äh, und es dann nicht mehr weit ist, um auch sich an Dost vorbeizuschieben, dass wir in Sturm vielleicht zwölf Ache sehen, der dann diese gewisse Schnelligkeit vielleicht reinbringen würde. Geil. Kann ich mir auch gut vorstellen. Scheint ja auch schon extrem gut anzukommen, eigentlich in diesem Team, ne? Ja, ich glaube tatsächlich, dass der äh, innerhalb der Mannschaft ziemlich schnell integriert war. Hat er ja auch gesagt irgendwie. Mhm. Und er hat den Spitznamen Air Jordan, habe ich jetzt irgendwo gehört. Äh, was niemals eine negative Eigenschaft sein kann. Wenn dich jemand Air Jordan nennt, musst du irgendwas machen, was gut ist. Also <lacht> definitiv. Und ja, er ist so derjenige, äh, auf den ich mich tatsächlich freue, weil Schad er ja auch nicht mit Erwartungen über, Erwartung überfrachtet ist. so hat nicht viel gekostet. Er kommt aus Frankfurt, wäre eine lustige Story. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Meine Güte. Also ich habe die zwei Frankfurter Jungs, Barkok und Ache habe ich bei mir fest auf dem Zettel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, kann ich, ich, ich mich sogar anschließen. Ja, ich auch. Also Ache vor allen Dingen. Barkok, also bei Barkok ist es eher so, ich würde es mir sehr wünschen, einfach weil ich es ihm und eigentlich auch uns so aus Fansicht Gönne, dass das jetzt endlich klappt nach all den Widrigkeiten mit Verletzungen und dann muss er gehen und dann hat er sich vielleicht jetzt weiterentwickelt und jetzt klappt es. Das wäre sehr schön. Und Ache ist halt einfach dieser Transfer, wie ich auch schon oft gesagt habe, den ich mir gewünscht habe. sowas Spannendes, wo du nicht genau weißt, wird es was, wird es nichts. Aber irgendwie gibt er dir schon sowas, was, was du interessant findest. Und dann ist es so, ja, hat er auch noch diese Vorgeschichte mit gebürtiger Frankfurter und ja, darauf freue ich mich tatsächlich. Also, wenn das klappen sollte, wäre es halt auch eine schöne Überraschung. Und mhm. ja, wie Basti schon sagte, nicht zu viele Erwartungen. Also, man ist jetzt auch nicht übermäßig enttäuscht, sollte er jetzt nicht einschlagen wie, keine Ahnung, eine Bombe. Äh, aber sonst, ja, freue ich mich auch drauf. Finde ich gut. Ist auch, ja, genau, so ein Transfer, wie ich ihn mir gewünscht habe. Deswegen, ja, Gar spannend. Ich habe auch ich habe auch auf beide richtig Bock, aber ich sage euch, liebe Leute, es wird die Saison des Core, ja, es wird die Hardcore-Saison, ja, ja. Dominik Core, letzte Saison für extrem viel Geld gekommen, immer wieder viel gescholtener Spieler hier, aber mit seinen 26 Jahren kommt er jetzt zu der Blütezeit seiner fußballerischen Schaffenskraft und wird zum Spieler der Saison im zentralen Mittelfeld, wird er die zentrale Schaltfigur, die wir uns die ganze Zeit gesucht haben, weil kein Neuer kommt, muss er einfach herhalten und er wird sein feines Füßchen noch weiterentwickeln und uns sehr, sehr viele schöne Zeiten bescheren und äh, uns weit von unten weghalten und eher den Blick nach oben schärfen, glaube ich. Also es wird die Zeit des Chor, das kannst du dir überlegen, René, ähm, aber was denkst du denn? Ich habe jetzt von meinem geistigen Auge erstmal so dieses, dieses Bild des Mittelfeldspielers der Saison, wo dann am Ende der Saison steht auf Platz 1 Dominik Chor und auf Platz 2 Goretzka und wir verkaufen Chor am Ende der Saison für 30 Millionen. Ähm, vielleicht oh. ist das aber auch... Äh war ich da kurzzeitig irgendwie in so einem Tagtraum. Ähm, normalerweise sind wir ja hier immer sehr unterschiedlicher Meinung, aber ich stimme Patricia und Basti bei dem Thema Ache und Barkok ähm, zu 100 zu. Das sind auch die, wo ich mich tatsächlich am meisten drauf freue. Ähm, zum einen Barcock, der ja von sich selbst gesagt hat, er hat die Zeit in Düsseldorf genutzt, um reifer zu werden, erfahrener zu werden. Er auch gesagt, hat, das Spielsystem sei durchaus ähnlich. Also er sieht sich durchaus in der Lage, sich schnell in das Spielsystem und das Mannschaftsgefüge zu integrieren. Und Ache ist für mich einfach so dieser, dieser Transfer, wie Patricia schon gesagt hat, mit viel Hoffnung, wo man, der so ein bisschen diesen Wundertüten-Charakter hat, wo man aber jetzt auch nicht böse ist, wenn es am Ende halt nicht funktioniert Und er scheint ja auch für das Klima in der Kabine äh, ganz gut zu sein. Er, ich glaube, Hinteregger war es in einem in einem kurzen Video der Eintracht gestern oder vorgestern, der ja auch gesagt hat, dass er auch irgendwie lustiger Typ ist und auch in der Kabine dann durchaus für gute Stimmung sorgt. Also ich glaube, mit den beiden kann man extrem viel richtig machen. Ja, als Marvin Domenico angesprochen hat äh, und so das ausgeführt hat, habe ich trotzdem auch ein bisschen an Dubris Ho gedacht, das ist auch erst das zweite Jahr jetzt von ihm. Ich glaube, den sollte man auch nicht abschreiben. Haben viele schon gemacht und würden den gerne verkaufen. Ich weiterhin, ich bin weiterhin Team Soap. Weil er könnte genau das bringen, was wir wollen. Also eigentlich haben wir diesen Spieler schon. Er bringt's halt nicht. Äh, aber also ich würde auch vielleicht. Suchen. Ich war es nicht Anna, die es getwittert hat, Marvin, dass das auch eine Saison sein könnte, wo Spieler, die sich vielleicht von solchen Sachen wie Publikum und Stimmung ablenken lassen, die sich eigentlich entwickeln könnten. Das, ich genau. habe so, hab so einen Tweet von ihm im Kopf. Ja, da muss ich ja direkt gesagt. an So denken. Da muss ich direkt an Jibril So denken. Liebe Grüße an die Anna. Das ist genauso ein Spieler, dem diese schlimme Situation vielleicht dann in dem Fall gut tun würde, weil darf sich vergessen, klar fehlt, den Spielern fehlen wahrscheinlich die Fans um sich pushen zu lassen, aber die, was natürlich bei Fans dann auch im Stadion ist, dann muss man ehrlich mit sich sein, das es pfeift halt auch keiner mehr oder es geht keinen Raum durchs Stadion, wenn du einen Fehlpass spielst. So, äh, Christoph Kramer hat das glaube ich auch im elf interview interview Sonderheft gesagt, zusammen mit Tommy Schmidt glaube ich, dass wenn äh, dass man das schon wahrnimmt, wenn nach dem dritten Fehlpass irgendwie äh, gepfiffen wird, dann spielst du den vierten Pass automatisch anders und bei So hatte ich auch oft das Gefühl, dass der sich hat anstecken lassen der von so einer gewissen Unruhe. Das würde ja jetzt wegfallen, also er kann diese Saison eigentlich nutzen, um zu denken, weißt du was, spielerisch kann ich mich weiterentwickeln. Es ist jetzt nicht unbedingt eine direkte Reaktion zu erwarten, wenn ich eher fünf Fehlpässe spiele, außer dass er vielleicht irgendwann vom Trainer angeschrieben wird, aber ich wird zumindest keinen Raun im äh, Stand zu vernehmen. Vielleicht kann er es nutzen, ich weigere mich weiterhin zu aufzugeben, muss ich auch sagen, vielleicht habe ich ihn dann da ein bisschen in dieser Frankfurt-Brudi-Euphorie vergessen, weil von ihm erhoffe ich mir weiterhin trotzdem, was für unser Spiel, was wir noch nicht haben, vielleicht kann er das jetzt endlich mal konstant liefern. Bin ich bei dir. Ich bin auch da vollkommen bei dir, weil ich denke, ähm, so ist definitiv ein Spieler. Irgendwas müssen die Leute doch ihm sehen. Und er hat ja teilweise auch Akzente. Er hat ja vielleicht nicht in dieser Konsequenz dargelegt, wie man es ganz gerne hätte. Aber es ist da. Und ich glaube, für ihn, für ihn ist es kein leichtes Jahr gewesen. Und jetzt noch mal reinwachsen. Die, das Gute ist, die meisten, der ganze Kern dieser Mannschaft kennt sich jetzt schon einfach länger. Und die wissen jetzt schon besser, wie sie zusammenspielen. Äh, die wissen vielleicht auch um die Schwächen des einzelnen miteinander. Das ist doch aber, kann doch wirklich eine Hilfe sein für uns. Ich glaube, die Anlagen sind da und dementsprechend müssen wir einfach positiv sein. Und äh, ich glaube, auch mit dieser Mannschaft wird überhaupt nichts mit unten zu tun zu, äh, haben aktuell. Und wenn wir da jetzt vielleicht noch die ein oder andere Verbesserung sogar reinbekommen, vielleicht ist es kurz vor knapp. Aber dann geht da definitiv noch was. Und wir haben natürlich immer noch die Spieler, über die wir am Anfang ja schon gesprochen haben, vor zwei Wochen, als wir definitiv mal so einen Check gemacht haben, äh, wer uns verlassen könnte, wer, keine Ahnung, der Drew Williams vielleicht, äh, was ist mit Fallett. Müssen wir alles noch abwarten. Aber der Stamm, der ist auf jeden Fall gut. Und dann hast du noch so ein paar Breakout-Stars. Vielleicht wie, vielleicht wirklich wie Korf, vielleicht wirklich wie Ra Ache. wäre Und am Ende ist es Zuba und keiner hätte es gedacht. Es ist halt tatsächlich viel Entwicklungspotenzial, wenn man mm. so drüber nachdenkt. Man hat auch Kamada, der kann den nächsten Schritt gehen, Dika, wir haben auch mhm. Tutor. Keine Ahnung, vielleicht oh, ja. ist das auf einmal der krasseste Innenverteidiger überhaupt. Weiß ich nicht, kann sein. Ja, ist richtig. Also wenn man so bedenkt, ist da schon echt viel, was noch ausgeschöpft werden kann, was wir vielleicht nicht gedacht hätten. Mal sehen, also darauf kann man sich schon so, okay, jetzt haben wir so ein bisschen Positivität in der ganzen Sache? Da kann das man kann sich schon mal Das Kann ich schnell beenden, Patricia? Das kann ich ganz schnell beenden. <lacht> ja, Sei doch als, ruhig! Als du über Indika gesprochen hast, ist mir eingefallen: Wir können ja zwar jetzt sagen: Okay, im Sommer muss das Transferfenster schließen und wir werden alle einigermaßen zufrieden, weil keine Horrorszenarien eingetreten werden. Aber was definitiv passieren wird, ist ja, dass Abram im Winter weg ist. Da muss man ja fast schon was machen dann eigentlich. Das ist richtig. Ja. Ja. Das ist richtig. Und da frage ich euch, inwiefern hat die Eintracht vielleicht sogar geschlafen, indem sie ablösefreie Spiele, ähm, wie beispielsweise in Robin Knocher, gar nicht irgendwie näher ins, äh, ja, ins Feld gefasst hat. Wäre wär das für euch jemand gewesen oder, oder fasse oder ich hier schon nach den Mittelklasse-Spielen, die die Eintracht eigentlich gar nicht erreichen sollte? Ich glaube, der ist bei Union Berlin am richtigen Verein, muss ich sagen. <lacht> okay. Ja, deswegen war ich da so offen. <lacht> Patricia, was meinst du? Wen könnte die Eintracht da irgendwie noch äh, ja, sich an Land ziehen? Oder sollten wir vielleicht über vertragslose Spieler mal nachdenken? Tatsächlich gar nicht mit beschäftigt. Keine Ahnung. Da erwischte du mich ein bisschen auf dem kalten Fuß. Ich kann nur sagen, Knoche war so, das war immer so ein Thema. Ja, kann man, könnte man holen. Hat mich auch nicht so komplett gecatcht als es so rumging, deswegen wie gesagt Union, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass es da passt, aber jetzt, wen wir jetzt holen könnten, so auf Anhieb, keine Ahnung, tatsächlich. Also wir haben ja, wir haben ja momentan auf dem Markt ablösefrei, kann ich euch ja mal ein paar illustren mal. vorlesen. Edison, Edison Cavani. Also, Cavani ist momentan immer noch Ablöse vorwand waren wir nicht gerade eben bei Also, Cavani <lacht> ja, hat selten ja, in ja, Erinnerung, ja, ja. dass der Innenverteidiger gespielt ja, hat. Ja, aber ich will euch mal alles zeigen. Ja, also, äh, es, ist wie, es ist wie der, äh, wie der Mann ähm, am Strand, der euch äh, das alles zeigt, auch wenn ihr gefragt habt, ob ihr nur die Wassermelone bekommt. Ne? Ist egal. Ähm, ich zeige euch auch den Milkshake. Ähm, äh, gut, dann äh, Malangsar, da haben wir schon länger mal drüber gesprochen. Das ist natürlich ein Innenverteidiger, der wird sich aber anders weil ich äh, irgendwie ähm, interessiert meine, der geht vielleicht zu einem FC Barcelona, wir haben immer noch Mario Götze, die Thematik, äh, die Basti-Götze-Thematik die Basti ist und nicht total durch. Ja, sie also hat immer noch keinen neuen Verein. Ja, im also in der Innenverteidigung wird das tatsächlich schon ein bisschen schwieriger. Im offensiven Mittelfeld haben wir übrigens noch Kevin Stöger beispielsweise, man kennt ihn noch. Ja, in der Innenverteidigung ist es tatsächlich echt schwierig, da hast du nur noch mit Ezekiel Garey jemanden, der noch von einigermaßen internationaler Klasse verfügt, aber halt mit 33 auch schon nicht mehr so in diesem Bereich anzusiedeln ist, dass du sagst, du müsstest du jetzt noch mal verpflichten, zuletzt beim FC Valencia, jetzt auch nicht mehr großartig in Erscheinung getreten. Also da ist tatsächlich wenig da, würde ich sagen, was uns ganz groß interessieren könnte. Aber wie gesagt, falls wir doch noch lieber auf das Zug, auf, auf alte Zugpferde aufsteigen sollten, dann könnte uns tatsächlich jemand wie ähm, Matsuki ja noch interessieren. <lacht> Mit 34 immer noch ablösefrei ist. I don't know. Aber Innenverteidiger wird tatsächlich echt, echt schwierig, weil da hast du kaum Leute, wo ich sagen würde, das könnte uns interessieren. Danny Schwab beispielsweise. Aber der ist auch schon 32. Und ich weiß nicht, ob, den habe ich zuletzt gar nicht verfolgt, ob es so interessant ist, dass der zuletzt bei, äh, bei Paceway Althorufen war. I don't know. Ich werfe jetzt mal einen ganz merkwürdigen Namen in die Runde. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Van Drongelin eigentlich sehr darunter gelitten hat, dass er beim HSV gespielt hat. Ich glaube, so schlecht ist der gar nicht. Ich weiß nicht, wie seine hm. Situation ist. Van Drongelen ist, glaube ich, noch im ähm, Hamburg verpflichtet, aber ich glaube tatsächlich, dass der HSV sogar ganz froh wäre, jemanden mit Van Drongelen... Ey, man muss auch mal ganz klar sagen, wir reden hier über so einen Spieler und tun so, als hätte er schon fünf Jahre äh, groß, großartig Profiberufserfahrung. Der ist schon relativ lange dort. Der kommt übrigens auch von Sparta-Rotterdam, ähm, also dem Verein von Aachen. Ähm, aber der ist halt saujung zum HSV gewechselt. Und der hat sich auch einigermaßen gut entwickelt. Der ist erst er ist 21. Ne? Das heißt, also wenn wir einen Spieler dieser Güteklasse vielleicht für gar nicht so viel Geld, weil der HSV ja auch Schwierigkeiten hat, bekämen, ich sag mal so drei Millionen oder so, ja, dann wäre das auf jeden Fall... Spieler mit Ausbaupotenzial. Finde ich eine ja, geile Nummer tatsächlich. Vertrag bis 2022, laut Transfermarkt.de. Und einen Transfermarkt-Marktwert von 5 Millionen. Also ja. Sollen die sich mal nicht so anstellen. Ja, ja. Aber ist doch geklärt, oder? Also kommt doch hin, hätten, hätten wir das Problem auch gelöst. Dann nehmen wir für den Rechtsaußen, dann haben wir die Innenverteidigung zu, dann weiß du, wie wir Rechtsaußen nehmen können. Wäre auch ein bisschen vom Radar verschwunden, das ist, ist Milos Jojic. Der ein oder andere wird sich erinnern, Dortmund und Köln hat der Stimmt, mal gespielt. Ja. Der kann wow. einigermaßen gut auf den Außen auch spielen. Und der ist, glaube ich, in der Türkei sehr, sehr unglücklich. Und ich glaube, der wäre ja. sogar günstig zu haben. Der ist in der Türkei, der gibt Gerüchte, dass er nach Russland geht. Das ist, glaube ich, auch so ein Spieler. Der hat es hier in Deutschland nicht geschafft. ist dann irgendwie von der Bildfläche verschwunden in der Türkei. Aber ganz ehrlich, Jojic war nicht immer so schlecht. Es gab einen Grund, warum Dortmund den geholt hat. Gut, in Köln ist es nicht ganz so gut gegangen. Aber das kann auch wie bei Van Dronglen am Verein liegen, die dann auch immer in chaotische Situationen geraten. Also vielleicht müsste man sich solche Picks rausnehmen. Wenn du kein Geld hast, mhm. dann musst du halt irgendwie so ein paar Gambles halt machen. Und Jojic und Van Dronglen, meine Güte. Also, also es gibt, ist ja jetzt auch nicht so, dass das wir unglückliche Spieler nicht aufbauen könnten. Also ich ja. glaube, das kann schon funktionieren. Jetzt hast du mich bei Juric, den fand ich damals bei, bei Köln richtig geil. Und habe eigentlich gedacht, meine Fresse. Ich auch. Ja, ja. ja da habe ich, hab ich echt gedacht, meine war so, so total sauer, dass die Eintracht nicht an den gedacht hat. ne. Und ich meine, der ist auch, auch grad, erst 28. So, also. Ja, ja. Ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, der war irgendwie zuletzt ja beim Wolfsberger AC sogar, ne? Ah, <lacht> ja auch hier wieder ah. Kreis, ja. I don't know. Also, keine Ahnung, ich finde auch, ja, vielleicht muss man solche Dinge mal eingehen, ne? Wahrscheinlich wäre das gar nicht verkehrt. Ja, ich mein, weil bei so alles andere kannst du ja nicht machen. Also das Ding ist, wenn du jetzt an einen Innenverteidiger denkst, so, oh ja, den finde ich geil, den finde ich geil. Ja, super, wird im Gehalts, äh, nicht im Gehalts, in der Ablöse einfach nicht möglich sein für die ja, Einfach. Innenverteidiger ist, glaube ich, gerade echt ein schwieriges Und Feld, weil das die... das Ding ist, ja, wenn du dann halt so Talente holst, ist es wieder das Ding. Du hast halt so einen Entwicklungsspieler geholt, der dir nicht sofort hilft. Wir Aber wenn Abraham geht, brauchen wir halt jemanden, der sofort hilft. Das ist halt so das Ding. Ja, das nicht so einfach. Da musst du halt wirklich entweder jemanden leihen, der gerade irgendwo in der Situation ist, wo er halt einfach wenig Einsatzzeit bekommt, weil man ihm vielleicht gerade irgendwie einen anderen vor die Nase gesetzt hat. Oder du musst halt wirklich auf einen vertragslosen Spieler gehen, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähnliches Altersgefüge hat wie Abraham, der nochmal irgendwie Bock hat, ein, zwei Jahre zu spielen, dass du nochmal das Jahr Zeit hast, um die Talente, die jungen Spieler, die du im Kader hast, nochmal weiterzuentwickeln. Ja, das ist es. Also das muss man muss man sich genau überlegen, ähm, was man macht. Aber wenn ich jetzt mal überlege, ähm, bei der Eintracht ist es ja tatsächlich so, wir haben ja noch den ein oder anderen Innenverteidiger. Wir haben jetzt zuletzt gar nicht mehr über Tuta gesprochen. Da weiß ich gerade gar nicht, auch wie wie ich den einschätzen soll. Aber ist es denn realistisch, dass Tuta vielleicht doch nochmal im innersten Zirkel dabei sein kann und vielleicht äh, diese Position über, bekleiden könnte? Oder ist es so, dass Touré vielleicht in der Innenverteidigung als Ablösung für, de, äh, für, für, für David Abraham nochmal den nächsten Schritt macht? Das sind auch die zwei Namen, die ich auch im Kopf hatte. Also wenn, sagen wir mal so, wenn jetzt Johannes der Clown hier reinkommt und sagt, das Transferfenster schließen, du darfst das ganze Saison keinen mehr holen. Dann wäre es wahrscheinlich so, dass du eine Rückrunde mit Touré und Tuta angehen müsstest. Das wäre ein Risiko. Aber ja, weiß nicht. Boah, das finde ich schwierig, darüber müsste ich länger nachdenken. Ich weiß es nicht genau, weil Tuta kann halt so immer noch so eine Ordonez-Nummer werden, so, dass es halt gar nicht klappt. Dann hast du praktisch niemanden, weil Touré auch jemand ist, der, ich bin weiterhin großer Fan von ihm, aber der ist jetzt auch nicht so, ich kann halt auch seine Kritiker verstehen. Weil der wirkt schon manchmal so, als wenn er nicht alles mitkriegen würde. So, Also, ja, weiß ich nicht. Hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen Bauchschmerzen, aber, ja, keine Ahnung. Ja. Ganz, ganz schwierig, weil wir müssen mal sagen, er hat bei allen Formschwächen, die er auch hatte und bei allem hin, auf und ab und ein bisschen äh, verletzt und so, mit Abraham verlieren wir schon einen wichtigen Mann. Da musst die, du musst auf jeden Fall Respekt vor dieser Tatsache haben, dass er geht und diese Lücke, die da entsteht. Also du kannst nicht sagen, ah, da machen wir es schnell so und so. Damit muss und damit werden die sich auch beschäftigt haben. Klar werden die jetzt viel zu tun haben mit Corona und bla, aber die werden ja wissen, dass äh, Abraham Ende des Jahres geht und dass er eine große Lücke auch persönlich reißen wird in dieser Mannschaft. Das ist einer der Spieler, die am längsten da ist, auch ein Mördertransfer, muss man auch mal an der Stelle sagen, kurz vorm mal. Kurz vorm Ende hier bei seiner Zeit bei Antrag Frankfurt, der hat 1,5 Millionen Euro kostet Wenn man überlegt, wie wichtig der geworden ist und was für eine Rolle der hier gespielt hat, das ist schon Wahnsinn. Deswegen muss man mit der Nachfolge echt sorgsam umgehen, weil äh, der wird fehlen. Äh, und ich weiß nicht, ob man dann Touré und Tutan gefallen tun würde, wenn die in diese Fußstapfen treten müssten. Ja, man darf jetzt auch nicht vergessen, er ist halt auch Kapitän. so Es ist ja jetzt nicht irgendein Spieler. Ja. Schon dann halt einfach irgendwie jemanden in die Fußstapfen stecken und sagen, hey, mach das mal, das war mit Hasebe, unser Abwehrchef, jahrelang. Mhm. Das ist halt nicht so einfach. Nee, das ist auch nicht. eine merkwürdige Situation, dass du irgendwie einen Spieler in der Winterpause verlierst. Also es ist jetzt, ich wüsste jetzt keine Situation, wo uns das schon mal passiert ist. So, klar weißt du am Ende der Saison oder dies, das weiß man immer. Aber das ist so eine. Ja, du weißt, dass dir, dass du in der Hinrunde noch einen wichtigen Spieler hast, den du safe in der Rückrunde verlierst. Ja. Also, Klar, das kann ja auch mit Verletzungen passieren, aber so ja, wissentlich da reinzugehen, erinnert Wissentlich mich. vor der Saison kann ich mich ernsthaft an keine Situation erinnern, wo das schon mal der Fall war. Ich auch nicht. Ich gucke mal nach, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir im, warte mal, mal gucken, ja genau, warte mal, nee. Hm, hm, hm. Hm. Doch, und zwar haben wir im Februar, genau, Schablosch husti mal verloren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der kam, der kam auch im Winter und ist dann ein Jahr später wieder im Winter gewechselt. Ja, aber da wusstest du das nicht vor der Saison. Nee, das wusstest du nicht. Da hast du recht. Ja, also genau. kl klar, dass du in der Winterpause einen Spieler irgendwie abgibst, weil er wenig Finde, gespielt hat, weil er nicht in das ja. Konstrukt irgendwie passt. Ja, aber jetzt zu wissen, Mitte August, bevor die Saison überhaupt angefangen hat, dass... Der wichtigste Mann in der Abwehr oder einer der wichtigsten Männer in der Abwehr, der viel für diesen Verein getan hat, in der Winterpause den Verein verlässt und das ja noch nicht mal, um irgendwo anders dahin zu wechseln, sondern um seine Karriere zu beenden, das ist so ein Konstrukt, das hatte ich noch nicht. Also daran kann ich mich ernsthaft nicht erinnern. Nee, ist schon merkwürdig. Vollkommen richtig. Naja, müssen wir mit umgehen. Müssen wir mit umgehen. Müssen wir haben ja jetzt Geht hier an. Alternativen schon genannt, also Jojevic und von Drongen verpflichten und alles gut wie geil wie wir uns aber auch tatsächlich wieder von den absoluten Größen der Fußballwelt auch wieder ein bisschen verabschiedet haben und schon gesagt haben, naja gut, also mit Van Rongelan sind wir auch ganz cool. Ne? Jetzt, so die Perspektive ist jetzt schon interessant. Ne? Ja, wir haben uns schon aussehen. mit der Situation äh, vertraut gemacht, die gerade herrscht. So. Anpassbar. Liebe Eintracht, ihr merkt, wir sind flexibel. Ja. Ja. Die haben uns dahin erzogen wahrscheinlich. Das ist, wir denken jetzt so, es ist richtig krass, was wir hier vor Opfer bringen. Dabei hat die Eintracht uns jahrelang dazu hin erzogen, dass wir uns sowieso anpassen an Widrigkeiten. Naja. Wir sind zäher als die gröbste Pflanze tatsächlich. Ja? Also wir sind wirklich widerstandsfähig, das muss man wirklich sagen. Ne? Naja, mal gucken. Ich glaube, das ist so eins der Hauptkriterien, was einen Eintracht-Fan auszeichnet. Widerstandsfähig, leidensfähig, ja. hochemotional. Was eigentlich? Hier, nur mal ganz kurz, was ist denn eigentlich mit diesem Marius Wolf? Also jetzt nur mal so. Ähm, ist der vertragslos? Nee, der ist, der hat noch einen Vertrag bei Dortmund, aber ist jetzt nicht so, als wird er jetzt wahrscheinlich spielen. Wird er wieder zurückgeliehen zur Hertha oder so? Weil Also als Rechtsaußen ist der jetzt immer noch nicht so schlecht. Ja, der, der, der war aber der ist schon seitdem er weggegangen ist rum. Das wäre eigentlich ein ideales Poltero zu also Kostic, weil er über okay. die rechte Seite genauso viel Welle machen könnte wie äh, Kostic über links und die würden sich gegenseitig entlasten. Also den will ich auch sofort nehmen. Äh. Ja, aber ich finde, dass hier gut beschrieben wird, was andere Fans so ausmacht. Also A, wir sind auf jeden Fall sehr pessimistisch, dann probieren wir uns wieder in den Rausch zu reden. Dann probieren <lacht> wir uns klarzumachen, dass keiner kommen soll. Ja, schließ das Transferfenster, nur um fünf Minuten später drei Spieler aufzuschreiben, die wir gerne haben würden. So, Ja, Schreibt die Situation gerade sehr, sehr gut. Hier schließt das Transferfenster, aber ich will noch drei Spieler schnell haben. So, klar, danke. <lacht> Schizophrenie gehört auch dazu, ja. Ambivalent ja, ab, ab, man auch noch Schizophrenie gehört zum Sch Geschäft. Ja. Sehr gut. Na gut, Grüße an dieser Stelle an Michael Hector, der den Bundesliga-Aufstieg geschafft hat. Äh, nicht den Bundesliga, sondern den Premier-League-Aufstieg. Also auch, wenn wir über kantige Inverteidiger sprechen, der eine oder andere mag sich erinnern. Ja, ich tue es. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, René. Ja, Falls kommen du... wir zum, zum nächsten Thema. Ich glaube, Transfertechnisch sind wir jetzt erstmal soweit ein bisschen durch. Wir haben eine Quizfrage bekommen von dem lieben Nils auf Twitter. Und zwar äh, bittet er uns einen Spieler zu erraten und weil wir ja gerade eben schon bei dem Thema Spieler waren, ähm, wird uns das wahrscheinlich leicht fallen. Ich setze da jetzt einfach mein ganzes Geld auf äh, Marvin und Basti, weil äh ich bin nicht drauf gekommen, ich habe auch noch nicht irgendwie auf Transfermarkt oder so geguckt, wer es denn ist. Und zwar schreibt er für die nächste Folge vom Eintracht-Podcast, welcher Ex-Adler gehört diese Laufbahn? Ich komme auf die Frage, weil Tuss Mündelheim mein Jugendverein ist. Wir reden hier von einem Spieler, der ähm, Saison 2002, 2003 bei äh, der zweiten Mannschaft der Arminia war. Dann äh, Saison 3, 4 zur Eintracht kam. Erste Liga, zweite Liga, Eintracht 4-5, erste Liga, Eintracht 5-6, dann zu Mainz gewechselt ist für die Saison 2006-2007, dann zwei Jahre beim Tus Koblenz in der zweiten Liga war, ähm, dann für die Saison 19 zum SC Freiburg, ähm, dann... Ja. Bitte? Du ja. ja, dann Düsseldorf 12-13 und dann Mündelheim 2021. Also da sind ein paar Lücken dazwischen. Du sagst Char? Ja. Ähm, ich schließe mich dem an, <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, so wie das aus der Pistole geschossen kam, ne? Ja, also ja, okay. der war meins. Um Freiburg, äh, müsste ich mich jetzt enttäuschen, wenn der das nicht Keine Ahnung. Also Kann Freiburg natürlich auch sein, dass ich mich jetzt komplett in diesem Nestling gesetzt habe und Char nie in Freiburg gespielt hat, aber <lacht> <lacht> Wir gucken jetzt. ich meine mich an eine Szene zu erinnern, wo der sich hat feiern lassen von uns, also ich glaube, ich war mal in Freiburg als der erst zu den Heimfans und dann äh, vom Platz gelaufen ist und wir den nochmal gefeiert haben. Weiß ich nicht. Wie, hat er wenigstens die Lösung mitgegeben oder müssen wir jetzt hier unruhig einschlafen? <lacht> wir müssen jetzt live googeln. <lacht> ja, wie googelt man jetzt sowas, Alter? Oder wir rufen Lossner an. Ich glaube, wenn es einer weiß, liebe Grüße nach Salzburg. Ist, äh, ist Herr Lossner Leute. unser Telefonjoker? Lossner ist tatsächlich, äh, Marvin erinnert dich bitte an Salzburg, wie er den komplette hr Sportredaktion ausgezogen hat und den Kicker mit. <lacht> Als dieses Spiel gespielt wurde, Julian Franzke schläft heute noch schlecht vom Kicker. <lacht> Definitiv. Richtig geile Angelegenheit gewesen. Also, man muss echt sagen, der Julian. Äh, ne, ne, also, auf jeden Fall, der Losner ist auf jeden Fall eine, ein Wissender, um es mal so zu sagen. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt nochmal noch rekapitulieren, du hast auf jeden Fall recht. Ich weiß, dass er bei der Arminia gespielt hat. Ne? Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Bei der Eintracht auch. Bei Koblenz wusste ich jetzt nicht, ob der, hat er bei Koblenz gespielt, kann sein und auf jeden Fall in Freiburg, alles andere weiß ich nicht, ja, mal gucken. Also Char ist auf jeden Fall gewechselt von der Eintracht nach Mainz und von da aus nach Koblenz und von da aus nach Freiburg, dann steht hier aber noch so Sachen wie Celtic und Düsseldorf dazwischen, von daher würde ich jetzt sagen, nein. Boah, okay, hm. okay, hm. Hm. schwierig. Das ist aber eigentlich schon, vielleicht hat er da Auslassungen, hat er da absichtlich irgendwelche Auslassungen äh, reingedengelt, weil tatsächlich, wenn ich jetzt mal nachgucke, warte mal, 19, das passt aber tatsächlich. Ja, also, also von den Jahreszahlen kommt irgendwie ja, hin. Ne? Wäre jetzt schon ein merkwürdiger Zufall. Das wäre wär genau. geil, wenn es noch ein Spieler Ja, das. Äh, genau. Also ja, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Drei, nee, warte mal, ich gucke jetzt mal. duri 2003, 2004. Wie viel? Doch, Morgan das ist er. Hat das ist er, ne? Ja, genau. Der ist jetzt 2021 TUS Mündelheim, dritte Mannschaft, Kreisliga B. Also, passt Respekt. Mit 40. Hab gesagt. Wie habe ich es erraten? Weil ich im Stadion war. Mann, Mann, Mann, Alter. Auswärts <lacht> Von Auswärtsspielen reden wir wahrscheinlich den nächsten 20 Jahre nicht mehr. Wahrscheinlich. Naja, nicht so schnell liebe Grüße. Geht. aber äh, echt, also da wäre ich im, im Leben nicht äh, drauf gekommen, dass das. Passt. Chapeau. Nee. Also Mündelheim. Respekt nach Mündelheim auf jeden Fall. Tust, Mündelheim, dritte Mannschaft, Kreisliga B. Durica, Na gut mit, mit 40 in der Abwehr. Sehr gut. Vielleicht wäre der ja noch eine Alternative für ein Jahr, Nein, wenn Abraham geht. <lacht> ja, ja, machen wir. <lacht> ja, gut. ja, Durica. Das auch ein guter Spieler, auch Gut, dass die Zeit vorbei ist. Der hat, der hat mehr von seinem Kult gelebt, sag ich mal. Würde ich auch so sagen. Ein sympathischer Kerl. Ja, das ist definitiv. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm Nils, für diese kleine äh, Rateaufgabe und ja, vielleicht äh, gibt es ja den einen oder anderen Eintrachthörer oder Eintrachthörerin, die uns auch noch so eine Rateaufgabe stellen will, dann äh, schickt uns die. Ich glaube zwar, dass Marvin und Basti also ziemlich alles erraten werden, aber vielleicht gibt es ja einen, den ihr nicht erraten könnt. Auf jeden Fall. Große, Ansonsten, wie gesagt, telefon joker -Lossner. Große Challenge <lacht> für, für uns. Ja, dann haben wir auch noch was geschickt bekommen, ähm, und da geht es um das Thema heute vor 20 Jahren. Und da haue ich jetzt erstmal den Jingle raus. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss. Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und dann gucken wir ähm, auf ein Spiel, was exakt am heutigen Tage vor 20 Jahren äh, stattgefunden äh, hat. Und zwar am 26.08.2000 mit Anstoß um äh, 17.30 Uhr. Ähm, wisst ihr noch, was das für ein Spiel war? Klar. <lacht> Nee, jetzt gerade nicht. Was? Es war ein, ein DFB-Pokalspiel in der ersten Runde. Oh, scheint kein gutes gewesen zu sein, offenbar. Und es sind insgesamt in diesem warum. Spiel sieben Tore gefallen. Keine 20 Ahnung. 20 Jahre vor 20 Jahren. Es war die erste Runde des dfb pokal 2000-2001 und die Eintracht musste Sind wir spielen. da nicht ausgeschieden in Stuttgart-Amateure oder irgendwas? Richtig, hervorragend. Ah. Ja, die? Genau, die Eintracht musste ran gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, die damals gespielt haben, in der Regionalliga Süd. Und wir sind ausgeschieden, es sind sieben Tore gefallen, eins davon hat die Eintracht geschossen. Wow. Wir haben 6-1 gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart damals verloren. Und zwar Tore wie folgt. Erstes Tor, 16. Minute Vaccaro für Stuttgart. Dann das 2-0 in der 34. Schmiedel, Dann das An der Anschlusstreffer von Fjordhoft in der 39. Dann rettest du dich in die Halbzeit und dann kriegst du in der 50. einen foul meter der wird verwandelt zum 3-1 von Wojewitsch. Der macht dann 17 Minuten später in der 67. das 4-1. Und dann kommt das 5-1, geschossen von einem gewissen Janis Amanatidis, der dann in der 90. auch noch das 6-1 macht. Und zwischenzeitlich hast du dich dann ab der 50. Minute auch noch entschieden, auch so... Ähm, mit elf Mann zu Ende spielen, muss jetzt auch nicht so richtig sein, da hat nämlich Löschtern mal noch eben spontan die rote Karte gesehen. Krass, okay. Dann sind wir in der ersten Runde des Pokals, 6-1 von der Amateurmannschaft des VfB Stuttgart, wieder nach Hause geschickt worden, weinenderweise. So Leute, das meinte ich damit, jetzt haben wir André Silva im Kader, also immer alles in Relation setzen. Lösch. Lösch. Okay. Spieler, die ich tatsächlich schon vergessen habe, wenn ich ehrlich bin. Ja. Naja, aber An Angelo Vaccaro, da weiß ich noch, der Spieler, äh, den haben wir dann irgendwann ein paar Jahre später auch mal verpflichtet. Aber äh, nur für unsere zweite Mannschaft. Ich glaube, so richtig sinnvoll war das. weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll war. Aber so richtig erfolgreich war der Spieler auch nicht. Bisschen, nee. Naja, okay. Genau, 2009, Anfang 2009 bis Ende 2009 war er bei der zweiten Mannschaft der Eintracht. Naja. Und danach auch eher nur noch so Flickenteppich mit irgendwie hier äh, Budapest und Brüssel und mal neun Monate Reutlingen, also der war dann auch nirgendwo mehr so richtig. Aber ich hatte auch gar nicht mehr Erinnerung, dass Amanatitis damals in der zweiten Mannschaft des VfB unterwegs war. Den hey? hätte ich da auch nicht verortet, muss ich sagen. Bitte? Den hätte ich da auch nicht verortet. Also hätte mich gefragt, aus welcher Jugend Amanatitis kommt, wäre Stuttgart nicht dabei gewesen. Nee, der war... Äh Ursprünglich Stuttgarter SC und dann VfB Stuttgart. Ähm, zweite Mannschaft bis 2000, ist dann gewechselt nach Kreuterfürth. Genau, dann, da hätte ich den erfordert, ich genau. hatte ihn eher in so einem bayerischen… Ne, war dann erste Mannschaft Stuttgart nochmal für zwei Jahre und ist dann zur Eintracht, dann Lautern und dann lange Zeit wieder Eintracht. Dann Haus gebaut. Dann Haus gebaut, Restaurant, sonst irgendwas. Amenatides ja, ist der nicht, hat der nicht zuletzt einen neuen Job angenommen. Das muss ich überlegen. Ich hatte das doch genau, als Assistent. Absolut Amenatides unterzeichnet. Oder? Das hat sich mir hier erzählt, gell? aber Matthias hat irgendwo Co-Trainer, weiß ich oder was? Ja. Genau, genau, genau. Ist, äh, und genau, Co-Trainer von Pauk Saloniki. Ja. Also er hat es wieder äh, zurück ins äh, Trainergeschäft geschafft, nachdem er ja auch, beziehungsweise, was heißt, geschafft? Er war ja davor schon auch ähm, im Trainerstab vom FC St. Gallen und ist jetzt bei Pauk Saloniki, natürlich absoluter Top-Club. Ja? Also insofern interessant. Hm. Vielleicht kommt der, wie würde die FR sagen, der... Heißsporn oder der so griechische Heißsporn zurück an den Main irgendwann. Mögen alles, alles möglich. Der Abgang Mai denkt ja nicht Marvin, so denkt geil. Nur noch in, Marvin denkt nur noch in FR-Artikel. Ich denke nur noch in FR-Artikel. Warum okay. eigentlich? Das ist ein ja, kleiner Trend zwischen uns geworden. Wir durstewitzen jetzt äh, und probieren äh, die lustigsten Formulierungen aus den Artikeln zu saugen. Ah, okay. Die sich immer wieder gleichen, muss man sagen. <lacht> der alte Fahrensmann. Der alte Fahrensmann. Der semmelblonde Mittelfeldspieler. <lacht> der Sem semmelblonde Mittelfeldspieler. Der Rastelli. <lacht> der Rastelli. Ist der so ja. Super, ja. der ruhige Japaner. Ein. Das wiederholt sich viel. <lacht> der Samurai aus dem genau, Der aus Samurai, dem Samurai aus Fenster. <lacht> <lacht> <lacht> Götter oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Straight. gut. Okay. Naja. Gut. gut. Also, das war ein kleiner Derbisch, Rückblick. Alter. Ein kleiner Rückblick auf das Thema von äh, vor 20 Jahren. Vielen Dank für, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer uns das geschickt hatte. Ähm. Ed Brachbach auf Twitter und der äh, Sebastian hatten uns das auf Twitter geschickt. Vielen Dank für den, für diesen Hinweis. Da haben wir jetzt ja auch noch ein bisschen Historie abgehandelt, meine Herren und meine Damen. So und jetzt kommen wir zu äh, folgenschweren Themen. Wir müssen nämlich auch heute zumindest mal kurz über das Thema äh, der Dummschwätzer sprechen nigga I'm a fan! Danke, danke, danke sehr! Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Und da hat die Katrin uns was geschickt, bevor wir aber dazu äh, sprechen und vielleicht gucken, ob ihr auch noch einen Dummschwätzer habt und da äh, melden sich ja gefühlt morgens früh vor ersten Kaffee schon 20 Leute dafür an. Ähm, müssen wir natürlich erstmal gucken, wer denn in der letzten Abstimmung das Rennen gemacht hat. Ich mache die jetzt hier mal zu und wir hatten beim letzten Mal nur exakt zwei Kandidaten. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Das eine war Manuel Neuer und das andere war äh, Thomas Berthold. Und ich würde es jetzt mal als Erdrutsch-Sieg äh, bezeichnen an dieser Stelle, weil mit über 70 Prozent, mit genauer gesagt mit 73,9 Prozent geht der Dummschwitzer der Woche an äh, Thomas Berthold. Überraschung. Ja, nee, das einzige Überraschende ist, ist dass keine neuen no vorne steht. Also mehr, mehr als äh, verdient, würde ich das jetzt mal so nennen. Genau. Und ähm, wo ihr hier die ganze Zeit mit äh, FR-Artikeln unterwegs seid, hat ähm, die äh, liebe Zabrine uns hier einen äh, FAZ-Artikel geschickt und zwar, der den Titel trägt Abpfiff für verbrämte Fußball-Nostalgiker wo es im Prinzip eigentlich nur darum geht äh, dass man den Fußball nicht den Bewahrern des Fußballs nämlich den äh, Fanvereinigungen, äh, überlassen soll, die ja aufzeigen, dass der Fußball seine Schwächen hat, eben auch mit diesem ganzen Thematik Investoren und so weiter, wo wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen haben und der quasi sagt so nach dem Motto, ja eigentlich sind das ja diejenigen, die dem ganzen Thema schaden ich teile diese Ansicht nicht und finde, das eine weiß nicht, woher dieser Impuls kommt, muss ich sagen. Es ist eine Situation, die für alle scheiße ist, also ja. sowohl für Kritiker als auch für die Fans selber, dass man da noch die Nerven und den fehlenden Anstand hat, diese Diskussion jetzt weiterzuführen, wo die Fans quasi auch die Plattform nicht haben, wirklich zu antworten, finde ich. Merkwürdig. Also was was ich weiß nicht, was es soll. Also eigentlich hast du das Gefühl, man sollte sich gerade in solchen Zeiten einfach mal bei solchen Themen dann beruhigen, das kann man dann immer noch besprechen. Aber so eine Situation auszunutzen für derartige Dinge, das ist gehört sich nicht, finde ich. Ja, es, es passiert ja auch tatsächlich ohne Not. Also wie du schon sagst, also gerade ist ja die Situation, wo ja eigentlich alle, außer denen, die ja, sich hier immer als das Opfer sehen. das sind ja die Einzigen, die gerade eben irgendwie versuchen, diese Fahne irgendwie hochzuhalten, weil ja sämtliche Fanorganisationen ja eigentlich gerade eben nicht sagen so nach dem Motto, ey, das sind die Blöden, sondern einfach sagen so, wir haben gerade, wie du vorhin schon gesagt hast, wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Also es gibt ja überhaupt keinen Grund, außer dass die Leute äh, gerade, die sich da gerne als Opfer darstellen wollen, dass ihnen das Material dafür fehlt und sie jetzt irgendwas kreieren müssen, damit sie sich eben wieder in diese Rolle reinbringen können. Ja, da sieht man ja mal, auf was das fußt. Also es ist ja halt, die bekommen kein Material momentan, auf das sie ihre Kritik begründen könnten, tun es aber trotzdem. Das ist halt für mich dann wirklich schwer ernst zu nehmen, weil, weiß nicht, das ist für mich halt wirklich auch kindisch in irgendeiner Art und Weise, dass du irgendeine Diskussion künstlich aufrechterhalten musst, die jetzt momentan gar keine Priorität hat. Und die andere Seite macht ja nicht mal mit und die andere Seite hält sich zurück und sagt, ja komm, dann sagt halt, was ihr wollt, wir können jetzt eh nichts dran ausrichten. Ist halt so ein bisschen, weiß nicht. Ja, du, du, du, ich, du versuchst ja. halt irgendwie eine Diskussion zu führen mit jemandem, der eigentlich schon vor zwei Wochen den Raum verlassen hat und gesagt ja. hat, wegen Thema ist durch komm, hör auf. Ja, und du stehst halt immer noch da und versuchst zu diskutieren, obwohl eigentlich gar keiner mehr da ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. also mhm. Ja, ihr habt es gut beschrieben. Total ich finde tatsächlich, genau, äh, ihr habt es gut beschrieben, ehrlich gesagt hauchst du gerade auf einen schlafenden Riesen ein. ja? <lacht> Oder irgendjemand, der gerade einfach schief schlaft, der auch gar keinen Bock hat, der auch gar keinen Bock hat auf diesen Stress. Oder, also ich verstehe insofern einfach diesen Tatsächlich wundert mich auch, warum ausgerechnet jemand aus einem aus dem Wirtschaftsressort ähm, Wirtschaftsresort äh, Wirtschafts äh, jetzt äh, einen Artikel über Fußball, Fußball nostalgie -Nostal schreiben muss. Hat mir all nichts Besseres zu tun. Ist das jetzt die letzte Klickmaschine oder was? Keine Ahnung, ey. Sucht euch echt was anderes aus. Sucht euch mal eine kritische Haltung äh, dazu, wie es vielleicht ist, mit äh, Katar umzugehen, die dem im Champions League-Finale irgendwie beide Teams ein bisschen sie gesponsert haben und dann einfach den Kulassiko, Kulassiko gemacht. Der haben. Ja. Liebe Grüße an Chris an der Stelle. Ja, was ist denn los mit euch? Übrigens, mein Dummschwätzer, mein Dummschwätzer, Schwätzer der Woche, Katar einfach. Einfach Katar. Es reicht, ja. Einfach Katar. Also hier Paris, dann hier die Banner für für, für, für, für, für, für den fc Bayern und dann empfinde ich ein Klassiko. Also muss man denn jedes Fußballspiel mit einem möglichst beschissenen Hashtag irgendwie anfüllen, anreichern. Wie, was, wie, welches beschissene Hashtag hatten die Bayern für ihr, für ihr Triple? Keine Ahnung, die hatten doch auch so einen Schwachsinn, oder? War da nicht auch irgendwas? Die haben Mission Red haben die genommen, einfach auf die <lacht> Ohne dich zu hast, hast du da keine irgendwie Erstvermarktungsrechte dran, Basti? Also, nee, Mission Red habe ich noch, leider nichts. Ja, nee. dann aber jetzt hier mal ganz schnell irgendwie hier äh, Marken darauf anmelden, dann können wir wenigstens noch hier äh, unsere Anwälte mal ein bisschen losschicken, um die wenigstens noch was zu tun. Frechheit, ey. <lacht> keine Ahnung, also, also wie gesagt, für mich ist Katar da wirklich echt wieder ein absoluter Clownsverein, bleibe ich dabei, richtig schlimme. Äh, Richtig schlimme Angelegenheit. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen negativ, muss ich sagen. Aber äh, allein allein für diesen Klassiko mit Kuh. Wow, ja. ah. es, es kann auch gar nicht sein. So oft haben die noch nie nicht gegeneinander gespielt und es ist überhaupt kein Klass. Also es ist furchtbar. Naja, wie gesagt. Aber vielleicht sollte der Herr oder wie er auch heißt, sich vielleicht mal darum kümmern und nicht irgendwelche Fußballfans, die gerade ganz andere Sachen machen, die vielleicht irgendwie der, der Bevölkerung helfen, die Spenden sammeln, die suchen das irgendwie. Sozial, sozial benachteiligte Organisationen irgendwie nicht komplett auseinanderfallen in Zeiten von Corona, da wo, wo viele Leute nicht wirklich so viel Geld haben. Ähm, vielleicht hat man sich, da hat man sich da am falschen Gegner ausgesucht. Irgendwie. Ja, könnte durchaus könnte durchaus sein, ja. Gut. Ja. Patricia, Basti, habt ihr noch Menschen, Institutionen? Nee, also diese Woche habe ich mich nicht mit Dummschwätzern beschäftigt, mal ausnahmsweise. Ja, ich habe auch extra, ich bin über diesen Artikel auch gestolpert, habe ich extra nicht angeklickt, habe ich nicht gelesen, weil man es ja schon rauslesen konnte, worum es gehen wird. Ja. habe mich davon ferngehalten, war ganz okay. Ja, also ich überlegte mal, dass wir diese Dummschwätzer-Kategorie vor Corona abgeschafft haben, weil wir ermüdet waren. Das ist mit Corona nicht besser geworden. Also so ein bisschen probiert man sich davon fernzuhalten. Also Irgendwann wird die Energie wieder da sein, aber aktuell, ganz ehrlich, sollen sie schwätzen, was weiß ich. Ey, war Rangnick nicht im Sportstudio, da habe ich zwar gar nichts von mitbekommen, aber den kann man auch mal blind nominieren. <lacht> für, für alles und jeden, ja. Nee, egal was er da gesagt hat, <lacht> wird auf jeden Fall nicht toll gewesen sein, keine Ahnung. Mit Sicherheit nicht, der muss sich ja jetzt auch. auch irgendwie ins Gespräch bringen, nachdem er ja den Job bei Milan nicht gekriegt hat. Ja. Nee, also ich will mich da auch, ich habe mich diese letzte Woche auch zurückhalten Urlaub gehabt, insofern, äh, ich nominiere Katar einfach nur, weil sie es verdient haben und weil es mal schön ist, mal einen Sta ganzen Staat zu nominieren und weil es auch richtig so ist, ja? Ja. weil wir auch immer wieder uns die Frage stellen, was machen wir jetzt dann eigentlich mit Katar, wenn die irgendwie die Weltmeisterschaft irgendwie hosten, übrigens Grüße, wir haben jetzt auch bald wieder endlich Länderspiele, ja, ich weiß, ihr habt es alle vermisst, Nein. Die, äh, es ist wieder Zeit, Länderspielzeit, es ist die Fun-Spielzeit, Fun, äh, Spielspaß, Nationalmannschaft, DFB, Coca-Cola, Elf, Hype Train, wir sind alle ganz heiß drauf auf die nächsten vereinslosen äh, bzw. zuschauerlosen Spiele mit den Sympathen Manuel Neuer, mit anderen Kecken-Persönlichkeiten des Fußballalltags, also ich glaube, da wird kein Auge bleibt kein Auge trocken für alle was dabei. bin auch sehr begeistert ich kann mich vor, vor Begeisterung fallen mir schon keine Worte mehr ein, so begeistert bin ich bei diesem Thema. Boah, ja und Oliver Baumann hat endlich mal eine Chance aus Hoffenheim bekommen da gibt es kurze Wege von SAP zum DFB, sehr gut dass dieser überdurchschnittliche Torwart äh, nee, für die Nationalmannschaft nominiert wurde, vielen Dank Dieser leicht überdurchschnittliche Torhüter Aber Robin Gosens ja, von Bergamo vielleicht Was ist eine interessante eine Geschichte, Geschichte. Ja, das ja, Eigentlich schon, ne? Ja. ja irgendwie keine ahnung den Robin Gosens den hatte ich früher auch nie auf dem Bildschirm äh, also beziehungsweise nie auf dem Schirm tatsächlich auf dem Bildschirm auch nicht also manchmal halt ne aber ähm, nie auf dem Schirm ja eigentlich auch irgendwie so Holländer so Deutschholländer und so na also irgendwie krasse Kiste aber da bin ich ja tatsächlich mal gespannt was das so wird kommt ja aus dem Grenzgebiet na gut Gut, gut, gut. Also ihr habt sonst nichts. Dann, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was äh, zu tun ist. Es gibt wieder eine Abstimmung. Ihr findet die auf eintracht-podcast.de und dann habt ihr dort die Qual der Wahl. Und dann schauen wir mal in der äh, nächsten Woche, wer hier von den drei genannten das Rennen macht. So. Und da wir uns jetzt die ganze Zeit mit unwichtigen Menschen beschäftigt haben, müssen wir jetzt auch die Aufmerksamkeit auf was äh, Wichtiges lenken und haben eine äh, Gute Tat der Woche. Und dann machen wir jetzt erstmal den Jingle. Die Gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang.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 Noch nicht so richtig eine gute Tat ist, aber wo ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, mithelfen könnt, damit es eine ganz großartige gute Tat äh, wird. Und zwar ist uns das geschickt worden von dem Herrn Losner, den wir ja heute hier auch schon erwähnt haben. Und weil es ein äh, vielleicht etwas umfangreicher und äh, komplizierteres Thema ist, hatten wir ihn gebeten, ähm, doch uns einfach mal kurz vielleicht das zu erklären. Und er war so freundlich, uns eine kurze, eine kurze Soundnachricht zu. Ähm, einzusprechen Und die lasse ich jetzt einfach mal laufen. Und dann soll er uns doch einfach selbst mal erklären, worum es denn geht. Liebe Freunde und Hörer des Eintracht-Podcasts, liebe Jungs vom eintracht Podcast und Mädels natürlich. Ich wende mich heute im Rahmen der guten Tat der Woche an euch und bitte euch inständig eine Spendenaktion zu unterstützen, die einen sehr, sehr guten Freund von mir betrifft, der in Bulgarien an akuter Leukämie erkrankt ist. Die Diagnose kam aus heiterem Himmel. Hat uns völlig unerwartet getroffen. Wir wollten eigentlich zusammen im Sommerurlaub verbringen. Er hat drei Kinder, 34 Jahre alt, steht mitten im Leben, sportlich Fußballer, Fußballerisch absolut interessiert, großer Unterstützer des Vereins Botev Plovdiv. Er ist leider schwer schwer erkrankt, befindet sich schon akut in Chemotherapie. Wir hoffen natürlich alle, dass er das Schon übersteht und denken auch schon an den nächsten Schritt, nämlich eine Stammzellentransplantation in Deutschland. Wir haben uns jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet umgehört. Die Kliniken, die verschiedenen, haben uns Kostenvorschläge von around about 500.000 Euro übersandt, die er natürlich aus eigener Tasche tragen muss, weil er in Deutschland nicht krankenversichert ist. Das ist natürlich tragisch und uns allen sollte einfach bewusst sein, wie gut es uns geht, dass wir hier in Deutschland leben und versorgt sind. Ich bitte euch daher, die Aktion zu teilen, zu unterstützen, einfach zu beten, egal was ist, es hilft alles, es hilft jeder Cent, jedes Teilen hilft. Ich danke euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ja, also eine sehr wichtige Angelegenheit. Es ähm, ist schon einiges an Spenden zusammengekommen und ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, dort zu unterstützen oder wie gesagt, einfach ja es äh, zu teilen, es weiterzugeben, hilft ja auch schon oder einfach nur in Gedanken dort zu unterstützen, ist auch noch eine Variante. Also von daher, ähm, ja, schaut es euch mal an, wir verlinken es euch trage. Also mir fehlen da bei solchen Dingen immer so ein bisschen die Worte. Ich finde es immer so erschütternd, sowas. Ja, ist auf jeden Fall. Vor, also vor allen Dingen, Lostner und ich sind ja auch privat befreundet, Marvin ja auch. Der hatte uns schon letztes Jahr nach seinem Sommerurlaub von dem Herrn erzählt und da ging es eher um Fansachen. Also, er hat uns geile Videos gezeigt von seiner Hochzeit, wie die da mit Pyro rummachen und Plovdiv ist ja jetzt nicht der bekannteste Verein, aber die haben selbst auch eine sehr, sehr bunte Fanszene, wo echt interessante Sachen passiert sind und jetzt kam er aus dem Urlaub mit dieser Meldung. Das ist natürlich echt krass gab auch schon einige krasse Videos, wo bei irgendwelchen Spielen äh, ja, sein Name skandiert wurde und ich glaube der FC Ludo Goretz hat jetzt auch irgendwie das auf seinen offiziellen Kanälen geteilt, irgendein bulgarischer Boxer und so. Also es ist schon krass, was für eine Solidarität man in kürzester Zeit durch auch gerade wieder so Fanszenen, muss man auch mal an der Stelle erwähnen, mobilisieren kann äh, und dann über die Grenze hinweg. Also ich finde es auch eine sehr unterstützenswerte Sache, weil es echt heftig ist. Ja, finde ich mega geil. Vielen Dank übrigens auch an Lossi, äh, den den, ja, den Chef angerufenen mittlerweile, muss man ja schon sagen, beim Verurteil-Podcast. Ich freue mich immer sehr, wenn er mit seiner Expertise da auch zur Verfügung steht. Äh, äh, aber äh, Lossi hat da auf jeden Fall uns was geschickt. Ich meine, ganz ehrlich, das geht ja tatsächlich so ein bisschen in Deutschland, manchmal so ein bisschen verloren. Wir haben ja äh, letztens von der BSG also ne, von Chemie Leipzig haben wir da letztens Jahr was geteilt. Das war ja auch geht auch in eine ähnliche Richtung. Und das jetzt auch, ich meine, ganz ehrlich, wie geil ist das, dass denn der offizielle Fußballverein sind wir noch ein Bundesligist, ne? Also nicht Bundesligist, aber der, also ist ein Erstligist, dass der dann was teilt und der Boxer, der muss da in Bulgarien, ich kenne mich jetzt nicht so mit bulgarischen Boxen aus, aber der muss da ja auch eine riesen Nummer sein. Da geht es dann hier nichts, dir nichts. Also, ich will mal so sagen, in der deutschen Bundesliga ist es, bevor du dann mal einen Profiverein dazu bekommst, ist es ein wenig schwieriger, ja. ja. Also da die Aufmerksamkeit irgendwie äh, zu erhaschen. Insofern müssen wir da mal ran, auch wenn er jetzt kein Eintracht-Fan ist. Aber ich glaube, ähm, spätestens wenn da irgendwie die Zelle, Zellspende oder beziehungsweise ein paar Euro irgendwie klargemacht werden, sind die Sympathien da auch noch größer. Also wenn ihr ein paar Euro übrig habt oder wenn ihr da irgendwie helfen könnt, wir packen den Link auf jeden Fall rein. Und ich denke, da hilft alles. Gerade dieses Thema ist natürlich extrem relevant für uns alle, weil es kann ja jeden auch mal erwischen. Ne? Genau, das wäre dann quasi auch so mein, mein Folgewunsch an euch da draußen, falls ihr es noch nicht getan habt, ähm, überlegt euch doch tatsächlich mal, euch da in ähm, stammzellenspender Dateien eintragen zu lassen. Das ist auch mittlerweile, glaube ich, muss du, glaube ich, gar kein Blut mehr abnehmen, sondern es wird irgendwie auch mit so einem Wattestäbchen irgendwie speichelt und dann wird das analysiert. Ähm, ich bin da schon seit Jahren drin und das ist auch einfach, es, es tut nicht wie und es ist extrem hilfreich, wenn wirklich jemand mal einfach erkrankt ist dann auch anderen Menschen da zu helfen. Ja. Wir verlinken euch das und schaut euch das mal in Ruhe an und es wäre super, wenn ihr es teilen könnt und vielleicht auch die ein, den ein oder anderen Euro da lassen könnt. Yes. So. Und jetzt machen wir noch was Lustiges zum äh, Abschluss und zwar gucken wir noch mal in die Empfehlungen und dann machen wir den Sack zu. Es ist dann doch wieder länger geworden als äh, gedacht und da ist unser empfehlungs -Dingel. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, und ich habe hier zwei Sachen ähm, drinstehen. Einmal hatte der äh, Benedikt mich gebeten, doch nochmal darauf hinzuweisen, er hat in... Ja äh, Anlehnung an den Legenden den es beim äh, Hannover 96 gab, einen eintracht legendencup auf Twitter ähm, gemacht. Also quasi immer äh, Pärchenbildung von ja, Spielern und lässt die quasi in einer Auswahl gegeneinander antreten. Es gibt dann immer in regelmäßigen Abständen Abstimmungen auf äh, Twitter und da laufen gerade eben, ich glaube, die Abstimmungen zum Viertelfinale. Ähm, ja, ihr äh, könnte noch den einen oder anderen Klick vertragen, also von daher, wenn ihr da mal reingucken wollt, ist schnell gemacht, dann könnt ihr das gerne einfach mal tun. Ich verlinke euch da den ähm, aktuellen Twitter-Thread und dann könnt ihr da reingucken. Und dann habe ich noch äh, eine Serienempfehlung. Äh, ich äh, habe, nachdem ähm, aktuelle verfügbare Staffeln von Blacklist rum waren, musste ich mich ein bisschen auf die Suche begeben, was ich denn weiter gucke. Und bin auf die Serie The Rookie äh, gestoßen. Und die hat mich von daher interessiert, weil der Hauptdarsteller ist Nathan Fillion. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Wenn ich ja, ihn sehe, bestimmt. Ja, ich weiß, der hat früher mal, der hat früher mal irgendeine äh, so andere Krimi-Komödie und so weiter gespielt. Ich glaube, wie hieß das Castle, Castle oder so? Castle, ja, war genau. Das. genau. Er war äh, einer der beiden Hauptprotagonisten bei Castle. Damals, äh, bei Castle ist er quasi Schriftsteller und läuft mit der Polizei mit und löst Fälle und bei The Rookie fängt er quasi als Polizist an, also es ist so, nicht, er spielt nicht im selben Kosmos, aber ist quasi so die, der nächste Schritt und ich fand es eine sehr unterhaltsame Serie. Ähm, wer da auf Serien in der Richtung sich zu begeistern lässt, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. gibt zwei Staffeln, bei Magenta TV ist jetzt keine Werbung für meinen Arbeitgeber, aber das war das, wo ich sie kostenfrei gefunden habe. Also wenn ihr da sowieso einen Zugriff habt, dann könnt ihr da einfach äh, reinklicken und euch zwei komplette Staffeln angucken. Momentan wird es ja gerade so ein bisschen schwierig, was so Serienproduktionen angeht, weil ja dann doch manch eine Serie nicht äh, gerade fortgeführt wird oder es keine äh, Übersetzungen gibt, weil Synchronsprecher nicht vorhanden und so weiter. Also es wird ja auch gerade da ein bisschen schwierig lesen es generell bei euch. Seid ihr überhaupt noch so im Serienmodus? Weil bei mir ist es ta tatsächlich so, ich habe jetzt ausgeseriert. <lacht> ich echt? muss auch sagen, es ist mir letztens oh. aufgefallen, ich, also was maximal, was ich noch schaue, sind so, so Miniserien. So hier vier Folgen, irgendeine Doku-Reihe oder so. Okay. Da habe ich mir jetzt letztens dieses Jeffrey epstein Scheiße scheiß da angeschaut. Ich habe es nicht bewacht. geschafft, tatsächlich. Äh, Boah, ja. das ist so hart, ey. Ja. Ja, letztens habe ich mir mal zum Einschlafen was über Trump, so eine, aber also wie, wie du sagst, so eine richtige Pam, ich kann es kaum erwarten die nächste Folge zu sehen, Serie fehlt mir gerade. Versuche das aber jetzt zu ändern, indem ich mir dieses Spin-off von Thons of Anarchy anschaue, hier, wie heißt das, Mayans. Mayans. Mhm. Genau, da gibt es jetzt zwei Staffeln. da werde ich ja. wahrscheinlich im Anschluss an diese Aufnahme die erste Folge mir mal anschauen und gucken. Ob sich das ändert, aber ich kann dich verstehen, Marv. Äh, eigentlich mhm. denkt man, dass man während Corona irgendwie mehr Zeit hat für solche Sachen, aber irgendwie habe ich auch gar nicht so den Bock gehabt. Also ich lese momentan mehr als dass ich irgendwas mhm. das junge ja Schau. Was mich zu bei meiner diesen? nächsten Empfehlung. <lacht> <lacht> oh ja, gut, okay. Nee, ich kann wie immer an dieser Stelle das elf Freunde äh, Sonderheft empfehlen. Er ist sehr, sehr dick geworden. Ja, die hatten scheinbar auch ein bisschen mehr Zeit dieses Jahr. <lacht> Und, Papier ja, war noch da, das so musste all werden Einige interessante äh, Dinge drin, also kann ich tatsächlich nur empfehlen was ich auch empfehlen könnte ich weiß nicht, ob das für jeden was ist, weil es ist teilweise schon das ist jetzt nicht unspekt, unfassbar gut aber die Biografie von Thomas Tuchel ist zumindest interessant, wenn man probieren will, ihn ein bisschen zu verstehen was glaubt ja, bist du ihm jetzt positiv Ich glaube, bei 93 habe ich es, glaube ich, gesagt, von Ablehnung minus 100 Prozent sind es jetzt noch minus 90. Also es ist, ist weit davon entfernt, mir sympathisch zu sein. Aber ein bisschen bin ich ja durch verurteilt gewöhnt, mich in dubioseste, abstruseste Menschen reinzuversetzen. Das ist mir auch hier gelungen. Also so ein bisschen kann man diese zwei Gesichter von ihm... Äh, da rauslesen, ist jetzt tatsächlich, deswegen Empfehlung in Anführungszeichen, ist nicht unfassbar spektakulär geschrieben. Es ist eher so eine Abhandlung von Chronologie. Aber so einigermaßen interessant ist das schon. Das heißt, ich empfehle es jemand, der gerade überhaupt nicht weiß, was er lesen soll. Also Leute, das soll auf gar keinen Fall irgendwie irgendein Buch verdrängen, was ihr gerade lesen wollt, aber wem komplett langweilig ist, der kann sich das durchlesen. Ich fand es zumindest interessant. Ja, tatsächlich. Ähm, klingt eigentlich interessant, mit Tuchel fremdlich ja noch so ein bisschen, mhm. aber äh, vielleicht ist das äh, trotzdem ein Anlass, um mal äh, die Bogen zu glätten. Ich muss sagen, weil ich ja gerade schon gemeint habe, dass ich ja aktuell nicht mehr so richtig in einem Serienflow bin, aber die, die, dein Tipp mit den Mainz ist gut, das mache ich jetzt auch, fange jetzt auch gleich mal an hier, mhm. wenn wir jetzt fertig sind. Ähm, mal gucken, weil das Hans of Anarchy fand ich ja schon ziemlich geil. Mhm. Habe ich aber letztens einen Film geguckt. Und zwar den Eurovision Song Contest. The Story of Fire Saga. Er ist komplett überzeichneter Irrsinn. Komplett Gaga, Will Ferrell. Tatsächlich in einer meiner liebsten Rollen, die er jemals hatte. Also ich muss echt sagen, ihr kennt ja vielleicht Eurovision Song Contest, habt vielleicht schon mal gesehen. Und ihr wisst ja, dass das ja sowieso eigentlich selber total oft überzeichneter Quatsch ist. Und du dich fragst, warum warum ein Monster, äh, irgendwie einer ein Monsterkostüm, irgendwie helle Töne trifft und dann irgendwie so sehr rhythmisch singt oder so. Also es ist komplett kranker Schwachsinn. Äh, es spielt teilweise auf Island auch da ist alles komplett überzeichnet, dass dann Wale einfach mal, weil weil es Wale in Island gibt, kommen einfach spontan zwei Wale hoch, ja, während während ein Blick auf das auf das Meer gerichtet wird. Also komplett gaga, aber es ist sehr sehr lustig und wenn ihr einfach mal ein paar unverfängliche Lache haben wollt dann nutzt das, weil es ist bei Netflix, ihr könnt es euch abchecken und das, die zwei Stunden vergehen extrem schnell. Schön ist Das ist nicht sogar eine Netflix-Eigenproduktion? Äh, genau, ist es, ja. Richtig gut. Ja, habe ich auch noch auf der Liste. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich komme halt irgendwie überhaupt nicht in so Filmmodus irgendwie reingucken. Also Serien kriege ich irgendwie noch hin, weil da kann ich auch noch im Zweifelsfall entscheiden, gucke ich jetzt also eine Folge oder vier, aber so Film irgendwie die Motivation, mich hinzusetzen und wirklich so zweieinhalb Stunden am Stück so einen Film zu gucken, ist gerade bei mir irgendwie nicht da. Weil, wie das ist du? bei mir genau das Gleiche. Ich komme auch irgendwie in Filme gar nicht rein, seit einer Zeit schon. Also ich bin zu ungeduldig irgendwie geworden. Ich schaffe das nicht, mich da jetzt zwei Stunden zu fokussieren, außer so, doch so als Corona angefangen hat, habe ich die ganzen, da kam ja auch noch Disney Plus raus, da habe ich mir irgendwie die ganzen Disney-Filme ah, ja. reingezogen. Auch die, die ich noch nicht kannte, das war sehr gut. Das waren, glaube ich, die letzten Filme, die ich geguckt habe. Ähm, Serien bin ich auch irgendwie komplett rausgerutscht. Aber ja, deswegen ist es ganz gut, dass ihr da ein paar Tipps gerade aufgelistet habt. Kann ich vielleicht auch mal wieder reinschauen. Ich habe nämlich auch überhaupt nichts zu gucken momentan. Ich habe irgendeine Serie mal mittendrin wieder abgebrochen. Ja, keine Ahnung. Das ist momentan auch schwierig. Ja. Aber jetzt habe ich ja ein paar Tipps. Vielleicht findet sich ja. da ja was. Genau. Du hast ja gelernt, falls jetzt total langweilig ist, dann liest du die Biografie von Thomas Thomas. <lacht> Aber nur, wenn es ganz, ganz langweilig ist. Ja, das ist Voraussetzung. Einstiegsvoraussetzung für dieses Buch. Genau. Na gut, ich würde sagen, dafür haben wir es heute, oder? Ich würde sagen, dafür haben wir es. Genau. Ähm... Ja, vielen Dank für ähm, das Zuhören, für das Unterstützen, für das Supporten. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf, oder Marvin hauptsächlich, auf äh, großartige Diskussionen in den, in den YouTube-Kommentaren. Nee, ja. ich freue mich, nee, nee, reicht mir jetzt. Also, ich das jetzt letzte Woche mal gemacht, ich mache jetzt wieder Pause. Ich habe ja jetzt auch, also ich habe ja nicht extra wieder angefangen mit den ganzen Corona-Verweigerungen. Okay, dann müssen wir dann müssen wir noch auslösen, wer dann diese Woche die YouTube-Kommentare äh, beantwortet, da werden wir aber sicherlich auch einen finden. Lasst euch überraschen, irgendwer wird euch auf jeden Fall antworten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alle eure Kommentare. Wir gehen auch gerne mit euch äh, in den Diskurs. freuen uns für ähm, Unterstützung. Klickt mal auf die Links zur Sendung, die ihr bei uns auf der Seite findet. Hört am Freitag mal in den offiziellen äh, Podcast der Frankfurter Eintracht rein und dann können wir vielleicht in, in der nächsten Woche oder übernächsten Woche mal schnacken, wie das so ist. Empfehlt uns weiter. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche, ein schönes äh, Wochenende und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.